Äh, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Shipping des Sunshine, Wasserstoff und Klimagerechtigkeit. Ähm, äh, mein Name ist Lasse Thiel, ich arbeite fürs äh, Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir haben die Veranstaltung heute äh, organisiert. Ähm, zuerst nur anderthalb organisatorische Dinge. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon äh, gesehen auf dem Weg äh, rein. Die Toiletten befinden sich hier gegenüber. Genau. Äh, ihr habt auch schon alle ganz brav eure äh, Masken auf. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, genau, äh, ich werde nur ganz kurz einleiten. Wir haben gleich den Vortrag ähm, äh, von Tobias Frank und Thun von der Universität Hamburg und äh, danach noch äh, eine Podiumsdiskussion, äh, zu der wir Andrea äh, Wieshatzer von Germanwatch äh, und Charlie Dietz von Ende Gelände äh, noch zu den äh, beiden Referentinnen dazu holen. Ähm, genau, wir werden so ungefähr anderthalb Stunden insgesamt die Veranstaltung laufen lassen. Ähm, mal schauen, ob es am Ende vielleicht noch kurz Raum gibt, auch für Fragen äh, von euch aus dem Publikum. Ähm, wird aber wahrscheinlich ein bisschen äh, Zeit dann auch knapp äh, werden. Genau. Ähm, ganz kurz äh, zu uns. Ähm, das Neue Neuknum existiert seit, seit vor zehn Jahren. Wir sind ein äh, gemeinnütziger Verein in Leipzig. Wir sind kollektiv organisiert und ähm, arbeiten zu äh, Themen wie Degrowth, Postwachstum, ähm, Sorgearbeit und ganz stark eben auch zu Klimagerechtigkeit. Ähm, und äh, wir haben aktuell ein Projekt gestartet, äh, Bausteine für Klimagerechtigkeit. Äh, da wollen wir vor allem eigentlich äh, positive quasi Transformationsschritte, die es aus unserer Se äh, Sicht braucht. Ähm, durchdenken und äh, viele Begriffe, die auch so rumfliegen, auch in der Klimapflegung, versuchen, ähm, so ein bisschen genauer zu bestimmen und auch zu überlegen, was bräuchte es eigentlich, um diese Dinge tatsächlich durchsetzen zu können. Da werden wir in den nächsten Monaten äh, so eine Reihe von kleinen Veröffentlichungen machen zu äh, Energiepreisen, zu äh, Wohnraum, also zu Vergesellschaftung, und Effizienz äh, im Wohnbereich, zu autofreien Städten zur Arbeitszeitverkürzung und noch einigen anderen Themen. Und äh, als Start ähm, konnten wir dann äh, unsere unserer Haut auch so ein bisschen noch so eine Kritikperspektive mit reinzubringen, äh, weil wir äh, das Gefühl hatten, diese Thematik von Wasserstoff ist gerade eine, die sehr, sehr stark diskutiert wird, in, immer wenn es gerade um in industriellen Umbau geht, äh, vor allem in Deutschland. Äh, vor zwei Jahren wurde auch die Nationale Wasserstoffstrategie das erste Mal beschlossen und wird jetzt gerade überarbeitet und gleichzeitig hatten wir das Gefühl, das ist ein Thema, das sehr sehr viel in so technischen Fachkreisen diskutiert wird und sehr wenig, aber eigentlich auch als ein gesellschaftspolitisches Thema und als ein Thema, was eben auch ähm, ja, global und auch in Deutschland äh, eben auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und äh, um dem so ein bisschen zu begegnen, haben wir in den letzten Monaten auch eine Reihe von Treffen gemacht mit äh, also WissenschaftlerInnen mit ExpertInnen aus äh, der Zivilgesellschaft, mit AktivistInnen auch aus der Klimabewegung äh, haben uns ausgetauscht, äh, genau zu diesem Themenkomplex äh, Wasserstoff- und Klimagerechtigkeit und ähm, das Ergebnis davon ist jetzt gestern frisch erschienen in dieser Broschüre, die ihr auch am Eingang und äh, hier hinten im Saal gefunden habt, die ihr euch auch gerne mitnehmen dürft, ähm, die ist äh, genau auf äh, Deutsch und Englisch hier verfügbar. Und ähm, genau, anlässlich äh, dieser Veröffentlichung, ist heute Abend, also auch so eine kleine Release Party quasi, ähm, haben wir diese Veranstaltung organisiert ähm, und ähm, genau äh, würde jetzt auch direkt das Wort übergeben für den Vortrag ähm, an Johanna und Tobias, die beiden äh, arbeiten im Forschungsprojekt äh, äh, H2 Politics an der äh, Universität Hamburg. Äh, und ihr promoviert dort, beide auch wirklich äh, zu diesen Themen. Ähm, genau, und äh, wir hatten da schon einen kleinen äh, Input von den beiden zu, äh, äh, im Laufe unserer Diskussion äh, fanden, das, äh, fanden das sehr gut, beziehungsweise Tobi, du hattest den damals gemacht und äh, die beiden haben auch äh, eine Box beigetragen äh, über Wasserstoffexportprojekte im globalen Süden, die in dieser Veröffentlichung zu finden ist und äh, das fanden wir eigentlich ein super Startpunkt für die Diskussion gerade auch zur Wasserstoffimportthematik. Und damit möchte ich euch das Wort übergeben. Danke, ähm, danke, Lasse. Danke für die Einladung. Und wir freuen uns äh, heute den Abend äh, öffnen, zu eröffnen mit einem kurzen Vortrag zu Wasserstoffimporten äh, und Klimagerechtigkeit. Wir werden so ein bisschen in die Wasserstoffdebatte einführen, ähm, die die deutsche und die europäische Importstrategie vorstellen und auf die Folgen für die Exportländer im globalen Süden eingehen und wer in letzter Zeit so ein bisschen diese Wasserstoffdebatte verfolgt hat, hat, bekommt den Eindruck, dass so ein regelrechter Hype um Wasserstoff entstanden ist und Wasserstoff ist eben gerade in Zeiten einer verfehlten Klimapolitik derzeit der Hoffnungsträger, um die globale Erhitzung zu begrenzen und dabei aber grundlegend auch den wachstumsorientierten Kapitalismus und eine ressourcenintensive Lebensweise auch nicht äh, in Frage zu stellen. Und dabei spielt eben vor allem der Import äh, aus Ländern des globalen Südens nach Europa und Deutschland eine große Rolle, eben weil in vielen Gegenden im globalen Süden die Solar- und Windpotenziale höher sind, die Erzeugungskosten für Wasserstoff niedriger ähm, und weil aber auch hierzulande der Ausbau von erneuerbaren Energien politisch auch sehr brisant ist und äh, die Ausbauziele werden jetzt schon nicht erreicht. Äh, das heißt, es würde auch zu einer Zuspitzung von Flächenkonflikten kommen, würde äh, der ganze Bedarf an, Wasser, an Wasserstoff, äh, sollte der aus Deutschland in Deutschland äh, erzeugt werden, dadurch gedeckt werden. Ähm, und in unserem Forschungsprojekt befassen wir uns eben äh, mit den mit diesen Wasserstoffstrategien und mit den Risiken und Gerechtigkeitsfragen, die eben für die Erzeugerländer im globalen Süden entstehen. Und würden gerne anfangen, anfangen mit so einer kurzen Einführung nochmal. Was ist Wasserstoff und warum gibt es den in unterschiedlichen Farben? Also Wasserstoff ist ein flüchtiges, leicht entzündbares Gas. Und es hat eben den Vorteil, dass es große Mengen an Energie über lange Zeiträume gut speichern kann. Es ist auch transportfähig und das macht es eben ähm, attraktiv für die Energiewende und wenn Wasserstoff eben verbrannt wird, setzt es auch kein, kein treibhausgase frei, sondern nur Wasser. Ähm, um nun aber Wasserstoff herzustellen, braucht es große Mengen an Wasser und an Energie. Es ist ein relativ energieintensives und kostspieliges Verfahren. Es nennt sich Elektrolyse und je nachdem, welche Energiequelle genutzt wird, ähm, spricht man dann auch von unterschiedlichen Farben. Es gibt eben den grauen Wasserstoff, das Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird, den gibt's schon, der wird schon sehr lange auch in der Industrie eingesetzt. Und der Großteil des Wasserstoffs, der global eingesetzt wird, ist grauer Wasserstoff. Dann gibt es den blauen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der auch mit fossilen Brennstoffen das ist von der Erdgas erzeugt wird. Aber das CO2, das bei der Verbrennung anfällt, wird eben abgeschieden oder soll abgeschieden werden und gespeichert werden und nicht in die Atmosphäre entlassen werden. Das ist also diese Technologie der co 2 und Speicherung ist relativ umstritten, ist teuer, ist auch nicht unbedingt marktreif und hinzu kommt auch noch, das bei der Erzeugung von blauem Wasserstoff mit Erdgas, bei bei der bei der Förderung, bei der beim Transport, beim Speichern von Erdgas eben auch oft Methanlecks entstehen und Methan ist nochmal ein sehr viel stärkeres Treibhausgas als CO2, deswegen ist die CO2-Bilanz von blauem Wasserstoff oftmals gar nicht so gut. Es gibt auch noch den türkisen Wasserstoff, das ist auch aus Erdgas, aber statt dass CO2 freigesetzt wird, wird fällt äh, fester Kohlenstoff äh, als Nebenprodukt an. Dann gibt es den pinken Wasserstoff, der wird aus Atomkraft erzeugt. Und schließlich gibt es eben äh, den grünen Wasserstoff. Und äh, der hat die beste Klimabilanz, der ist aber auch nicht unbedingt emissionsfrei, weil eben auch für grünen Wasserstoff Vorprodukte benötigt werden wie Elektrolyseure, Solar- und Windpaneele. Und die äh, haben eben auch einen CO2-Fußabdruck. Und es wird Energie benötigt für die Speicherung und Transport von Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und es gibt so ein ganz breites Spektrum. Und in der Debatte ähm, vertreten eben manche die Ansicht, dass Wasserstoff in möglichst vielen Bereichen auch eingesetzt werden sollte. Ähm, also beispielsweise auch im Wärmebereich und im Mobilitätsbereich, ähm, um so einen schnell breiten Abnahmemarkt zu schaffen und den Markthoflauf zu fördern. Und dann gibt es andere, die argumentieren, äh, Wasserstoff, Wasserstoff ist eigentlich auf absehbare Zeiten sehr teures und sehr knappes Gut. Ähm, daher sollte es aus wirtschaftlicher und auch aus klimapolitischer Perspektive ähm, nur für schwer zu elektrifizierende Arbeitsprozesse eingesetzt werden. Das ist dann vor allem äh, in der Stahl-, in der Chemieindustrie, in der Düngemittelindustrie äh, und im Logistiksektor. Und die Frage aber auch, welche Mengen an Wasserstoff jetzt eigentlich benötigt wird, wird in diesen Industrien, diesen Sektoren, die hängt auch damit zusammen, wie groß die Energieeinsparungen in den nächsten Jahren sein werden, ähm, ob diese Sektoren wachsen, weiter wachsen oder auch, eben auch schrumpfen werden. Ähm, um jetzt Wasserstoff aus Drittländern nach Deutschland, und Europa zu bekommen, äh, muss eben auch die Transportfrage geklärt werden. Und hier gibt es ähm, auch noch viele Fragezeichen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Wasserstoff zu transportieren. Zum einen als Gas, also das heißt dann auch über Pipelines, ähm, allerdings ist Wasserstoff ein flüchtigeres Gas als Erdgas, äh, das heißt also bestehende Pipelines müssten umgerüstet werden, ähm, teilweise unter hohen Kosten oder müssten eben auch neu gebaut werden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dem Erdgasnetz, das bestehende Erdgasnetz zu nutzen, wenn ähm, Erdgas, Wasserstoff beigemischt wird in geringen Mengen oder eben das bestehende Erdgasnetz zu nutzen, wenn Wasserstoff über dem, so einen Prozess, der nennt sich Methanisierung, in Erdgas verwandelt wird. Das sind so Möglichkeiten, ähm, Wasserstoff per Pipeline zu transportieren, äh, innerhalb Europas und aber auch, es gibt Pläne, auch Nordafrika, äh, von Nordafrika Wasserstoff per Pipeline nach Europa zu bringen. Dann gibt es die Möglichkeit, Wasserstoff ähm, auch per Schiff zu transportieren und dafür muss er erstmal in wird der, der eine Möglichkeit ist ihn in andere Produkte umzuwandeln, ähm, beispielsweise Ammoniak. Das kann dann per Schiff transportiert werden, das geschieht heute auch schon und kann dann entweder direkt verwendet werden als Input in der chemischen Industrie beispielsweise oder kann dann wieder umgewandelt werden in Wasserstoff. Eine dritte Möglichkeit ist eben auch Wasserstoff bei sehr niedrigen Temperaturen zu verflüssigen und dann kann es eben auch per flüssig als Flüssiggas per Schiff transportiert werden, ähnlich wie heute auch Flüssiggas LNG per Schiff transportiert wird, allerdings mit auch nochmal anderen äh, chemischen Eigenschaften. Das heißt, es gibt auch, das bedeutet, es gibt auch weltweit gerade nur äh, ein Schiff, das wirklich auch äh, flüssig Wasserstoff transportieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit ähm, Tr Transport als flüssigen organischen Wasserstoffträger. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu transportieren, äh, aber so ein bisschen zusammenfassend, es bedeutet eben oftmals hohe Kosten für Umrüstung von Pipelines oder für Neubau, Neubau von Pipelines. Äh, andere Transporttechnologien sind teils noch nicht marktreif und für die Umwandlung eben transportfähige Produkte braucht es teils auch nochmal große Mengen an Energie. Und all das macht den Import und den Transport, aber auch den Import von Wasserstoff eben kostspielig, ineffizient und unsicher. Und derzeit werden eben, ja, deshalb werden in Deutschland ja gerade große Infrastrukturpläne für den Import von Flüssiggas, von LNG gefasst. Und der Bau von diesen neuen Pipelines, von diesen Terminals für den LNG-Import, der wird äh, unter anderem damit legitimiert, dass diese ähm, Infrastrukturen, die aufgebaut werden, H2-Ready ähm, äh, sein, also später auch für den Wasserstofftransport genutzt werden können. Ähm, und inwiefern das wirklich zutrifft, ist allerdings umstritten. Äh, es gibt eben keine konkreten Vorgaben, was h 2 readiness bedeutet im LNG-Beschleunigungsgesetz. Die Umstellung auf Wasserstoff, der Terminals auf Wasserstoff soll erst ab 2044 verpflichtend sein, was viel zu spät ist, um die Klimaziele auch zu erreichen. Und es gibt eben auch technische Unabwägbarkeiten. Die Umstellung auf Wasserstofftransport bedeutet eben auch Umrüstung. Und das Erdgasnetz ist auch nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Wasserstoffnetz. Also man müsste viel stärker auch industrielle Großkunden anbinden. Und deswegen besteht eben die Gefahr, dass statt, also dass dort nicht Wasserstoffinfrastrukturen geschaffen werden, aber fossile Infrastrukturen gebaut werden und fossile Abhängigkeiten dann auch zementiert werden. Und dann komme ich jetzt zu den politischen Wasserstoffstrategien. Zuerst zur europäischen Strategie, die wurde 2020 veröffentlicht im Rahmen des europäischen Green Deals. Und die hat eben das Ziel, in Europa bis 2030 40 Gigawatt Elektrolyseleistung aufzubauen. Das ist ungefähr, entspricht zu so 10 Prozent der derzeitigen äh, Stromerzeugungskapazitäten in Europa. Ähm, und sie hat zusätzlich nochmal so einen Importfokus. Also es sollen noch einmal 40 Gigawatt als Elektrolyseleistung im Nicht-EU-Ausland aufgebaut werden und dann eben äh, als, äh, als Import, äh, die dann eben für den Import vom Wasserstoff nach Europa vorgesehen sind außerdem sollen Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, das heißt eben ähm, regionale Erzeugungscluster, Verbrauchercluster und die Verbindung dazwischen zwischen Pipelines äh, mit, so, mit Gaspipelines und so weiter. Und der Schwerpunkt in der EU-Strategie liegt zwar auf, auf grünem Wasserstoff, aber ähm, unter dieser Bezeichnung Low Carbon Hydrogen, also kohlenstoffarmer Wasserstoff fällt eben auch blauer Wasserstoff. Ähm, Vermutlich auch pinker Wasserstoff, das ist so ein bisschen strittig und blauer Wasserstoff ist hier auch vor allem prominent, weil es einen starken Einfluss auch aus, von Lobbygruppen aus der Erdgasindustrie gab, die hier eben versucht haben oder auch sehr erfolgreich versuchen, gerade ihr fossilistisches Gesellschaftsmodell mit blauem Wasserstoff als Brückentechnologie in die Zukunft zu retten. Dann gibt es in der, der EU-Debatte zu Wasserstoff werden gerade auch Kriterien formuliert, die Wasserstoff erfüllen muss, um es auch als grün zu gelten. Und die sollen eben sicherstellen, dass auf Strom aus erneuerbaren Energienanlagen zurückgegriffen wird, die zusätzlich gebaut wurden und eben nicht aus Strom aus, dem, aus fossilen Kraftwerken zurückgegriffen wird. Und darüber hinaus gibt es aber noch keine so richtigen Nachhaltigkeitsstandards oder ähm, Zertifizierungssysteme mit so Herkunftsnachweisen für den, für importierten Wasserstoff. Ähm, die deutsche Wasserstoffstrategie, die hat eine ähnliche Ausrichtung. Ähm, Unterschied ist aber, dass die bislang zumindest ähm, ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzt ähm, und der Fokus ist hier neben den klimapolitischen Zielen auch ganz klar so also industriepolitische Ziele, also es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken im internationalen Vergleich und deren Versorgung mit grünem Wasserstoff sicherzustellen. Und es geht auch darum, die Marktführerschaft bei Wasserstofftechnologien zu erlangen. Bis 2030 wird da ein Bedarf von 90 bis 110 Terawattstunden ermittelt. Das ist ungefähr ein Fünftel des aktuellen Stromverbrauchs. Es sollen fünf Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030 Errichtet werden. Das wird sich jetzt äh, mit der Überarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie die Anst wahrscheinlich noch einmal verdoppeln. Und der weitaus überwiegende Teil, ähm, also über 85 Prozent, soll importiert werden. Das hat eine sehr starke Importausrichtung, soll importiert werden, eben innerhalb von, aus, von der EU, aus, aus, äh, aus Ländern in Südeuropa und von Anrainern in Nord- und Ostsee ähm, und auch aus dem nicht-europäischen Ausland. Ist das ja. ja. Also, das heißt, die der Wasserstoff an sich hat mehr Energie drin. Also gibt es chemische Elemente auch davon. Sondern es ist nur eine Umwandlung. Das, das ist jetzt so quasi, dass das, das, das was als Elektrolyseleistung, quasi 5 Gigawatt, ist die Leistung der, ähm, der Elektrolyseure. Ja. ja okay. ähm, genau, und um sich quasi Zugang zu grünen Wasserstoff aus dem nicht-europäischen Ausland zu verschaffen, setzt vor allem Deutschland auf das Instrument der Wasserstoffpartnerschaft mit Drittländern. Und über diese Partnerschaften sollen eben exportorientierte Wasserstoffprojekte umgesetzt werden. Es werden exklusive Abnahmevereinbarungen für grün Wasserstoff getroffen und es gibt, sollen eben neue Exportmöglichkeiten und Absatzmärkte für Wasserstofftechnologien geschaffen werden. Und diese Partnerschaften werden eben oftmals oder die, in diesen Partnerschaften werden oftmals die Win-Win-Potenziale rausgestellt. Ähm, also Deutschland erhält eben grünen Wasserstoff und deutsche Unternehmen können Wasserstofftechnologien exportieren und im Gegenzug erhalten eben die Partnerländer Direktinvestitionen, Arbeitsplätze, Entwicklungschancen ähm, und können ihre eigene Energiewende vorantreiben. Das ist allerdings ähm, erstmal nicht so äh, empirisch bewiesen ist erstmal unklar, ob diese gegenseitigen Vorteile auch entstehen. Und es besteht eben auch Gefahr, dass sie es nicht tun und dass die Vorteile eher auf der einen Seite anfallen, die Nachteile ähm, auf der anderen. Ähm, und eine andere Perspektive äh, betont eben stärker auch die Gefahren, dass ähm, in diesen Partnerschaften neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse reproduziert werden ähm, und dass so etwas wie ein neuer Energiekolonialismus auch entstehen könnte, der eben auf der Extraktion von Energieressourcen aus dem globalen Süden für die Energiewende und für wirtschaftliche Profite im globalen Norden beruht. Und um das Ganze auch nochmal zu veranschaulichen, an Fallbeispielen und so ein bisschen auch zu zeigen, was sind die konkreten Risiken, die entstehen und was sind die Gerechtigkeitsfragen, die damit einhergehen, übergebe ich jetzt an Johanna. Vielen Dank. Ähm, genau, wie Tobias vorhin schon ein bisschen erzählt hat, beschäftigen wir uns in dem Projekt mit den sozialökologischen politischen Risiken von äh, vor allem der deutschen Wasserstoffstrategie und dabei haben wir uns auch bestimmte oder die Länder angeguckt, die in der deutschen Wasserstoffstrategie vorkommen. Und ähm, genau, da vor allem guckt in den Ländern, was gibt es für länderspezifische Risiken, was sagen aber auch die Partnerschaften eigentlich aus oder die verschiedenen bilateralen Abkommen, äh, was implizieren diese und wie sieht aber auch eigentlich eine globale Wasserstoffgovernance aus und inwiefern ist die gerecht oder repräsentativ für neokoloniale Verhältnisse. Ich, ähm, genau, ich stelle jetzt mal zwei Projekte vor, die wir uns genauer in unserem Uni-Projekt angeguckt haben. Eines dieser Projekte äh, ist in Namibia und das ist gerade sehr im Spotlight von der deutschen Wasserstoffstrategie. Ähm, da dort zum einen äh, 75,7 Millionen US-Dollar für die nationale, für den Ausbau der nationalen Wasserstoffstrategie äh, investiert werden von Deutschland. Das heißt, Deutschland unterstützt sozusagen die nationale Wasserstoffstrategie aufzubauen und zu gucken, wie kann man das vielleicht auch noch lokal mit integrieren mit anderen Energiepolitiken und so weiter. Hat deswegen auch einen sehr hohen Einfluss und Stellenwert bei der Implementierung dieser. Ein anderes Projekt oder was überdies äh, gerade in Namibia passiert, ist das Hyphen Hydrogen Energy. Das ist ein Joint Venture aus Enertrack, deutschen, einem deutschen Hersteller in europäischer Energien und der Investmentgesellschaft Nikolaus Holdings. Ähm, die haben die bis dato oder aus anderen Fällen größte Ausschreibung in der Geschichte des Landes gewonnen und planen mit 9,4 Milliarden US-Dollar, also einer Investition von 9,4 Milliarden US-Dollar, im Südwesten des Landes ähm, Anlagen zu errichten die äh, 300.000 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich produzieren sollen, also eine riesige Menge. Vielleicht kurz zum Vergleich, diese 9 Milliarden entsprechen ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von Namibia in 2020, welches sich auf 10,4 Milliarden beläuft und diese 9 Milliarden sind auch genauso viel wie die gesamte deutsche Wasserstoffstrategie überhaupt ähm, beträgt. Also es ist ein riesiges ähm, Projekt. Das Projekt selber oder dieser Wasserstoffpark soll im ähm, Zawkeip, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nationalpark implementiert werden. Das ist äh, ein Sperrgebiet, ein Nationalpark der und äh, einer der artreichsten Regionen eigentlich in Namibia. Und insgesamt umfasst diese Fläche 4000 Quadratkilometer. Ähm, ich glaube, da springen schon einige Riesen Risiken mit, die man sich vielleicht denken kann. Ein großes Risiko bei diesem Projekt ist dadurch, dass es ausdrücklich exportorientiert ist. Das heißt, also genau, der Wasserstoff, der dort produziert soll, ist ausschließlich für den europäischen oder ausdrücklich für den europäischen Markt gedacht. Damit besteht die Gefahr, dass sich Wasserstoffenklaven bilden bzw. Enklavenökonomien da zum Beispiel Technologien und die Arbeitskräfte ausschließlich aus dem globalen Norden dorthin hingebracht werden und dann aber auch die Güter, die dort produziert werden, in dem Fall Wasserstoff, ausschließlich zurückgebracht werden und lokale Industrien gar nicht integriert werden in diesen ganzen Prozess. Ähm, was darauf hinweist, ist zum Beispiel, dass Namibia bis dato halt noch keine Wasserstoffstrategie hat. Das heißt, diese nicht existente Strategie ist auch nicht mit lokalen erneuerbaren Energiepolitiken zum Beispiel verbunden und findet deswegen eher außerhalb von der ähm, domestischen Industrie gerade statt. Was dabei auch eine Gefahr ist, ist, dass fossile Lock-Ins forciert werden. Dadurch, dass erneuerbare Energien zum Beispiel nur gebaut werden, um dieses Wasserstoffprojekt letztendlich in Gang zu kriegen, um diesen Wasserstoff dann zu exportieren, heißt, dass die lokale Bevölkerung, aber auch die lokale Industrie nicht von diesen erneuerbaren Energien profitiert und dadurch ähm, fossile Energieträger halt weiter forciert werden und nicht äh, für die Dekarbonisierung zum Beispiel oder eigene klimapolitische und energiepolitische Ziele benutzt wird. Ähm, das kann natürlich auch mit Wettbewerbsnachteilen ähm, einhergehen, gerade auf globaler Ebene und was auch noch interessant ist bei diesem Projekt ist, dass der ähm, namibische Staat sich mit 24 Prozent an dem Projekt beteiligt und dadurch, dass es aber alles noch sehr in der weiten Zukunft ist, wann, das, wann dieser praktisch produziert wird, exportiert wird und so weiter und die Technologien auch noch ähm, teilweise sehr in an den Anfängen stehen, ähm, falls ein Misserfolg eintritt, dann wäre der namibische Staat bzw. die lokale Bevölkerung würde diesen Misserfolg praktisch tragen und die Kosten auch, falls ähm, das Projekt sich nicht materialisiert oder nicht so wie es laufen sollte. Generell ähm, war das auch ein sehr intransparentes Vergabeverfahren. Also der namibische Staat hat dieses Projekt ausgeschrieben und ähm, dann konnte man sich darauf bewerben als Unternehmen. Und es ist aber bis heute kein Statement erlassen worden von der Regierung, was eigentlich innerhalb von, ich glaube, ein paar Wochen passieren muss, wenn so ein Vergabeverfahren äh, vergeben wird. Ähm, wurde immer noch nicht gesagt, warum jetzt genau dieses Konsortium oder dieses Joint Venture. Und es ist tatsächlich auch sehr ähm, ein paar von diesen. Ähm, Konsortium-Teilnehmern sind auch tatsächlich ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise haben eigentlich nicht die Erfahrung, die man mitbringen müsste, um so eine große Ausschreibung mit diesem Investitionsvolumen zu gewinnen. Ähm, genau, das ein bisschen zu Namibia, da gibt es glaube ich noch ähm, genau weitaus mehr Sachen, wie zum Beispiel sozialökologische Folgen für die Artenvielfalt in diesem Nationalpark und so weiter. Ein zweites Projekt, ähm, was gerade sehr im Fokus steht, beziehungsweise immer mal wieder aufgrund der Wasserstoffdämme im Fokus stand, ist ähm, in der Demokratischen Republik Kongo. Da ähm, ist das Wasserkraftprojekt ähm, Grand Inga oder generell die Inga-Staudämme. Ähm, das ist ein 80 Milliarden teures, äh, US-Dollar teures ähm, Investitionsprojekt. Aktuell, ich versuche mal aufzublicken. Okay, ich glaube es funktioniert nicht. Doch da gibt es äh, zwei Staudämme, die seit 1972 und 1982 schon bestehen. Und Elektrizität produzieren, aber auch sehr viel für den Export. Also die lokale Bevölkerung profitiert davon eigentlich nicht. Also es ist jetzt schon seit ähm, sehr vielen Jahren geplant, dieses ganze Projekt Wasserprojekt Wasserstaudammprojekt auszubauen mit Grand Inga und mit dem Start von Inga 3, was hier ist, um dann noch fünf weitere Staudämme sozusagen zu bauen, um insgesamt eine Nennleistung von ich glaube ja 44 Gigawatt zu schaffen. Und ähm, insgesamt würde das 80 Milliarden Euro kosten. Ähm, aktuell steht der Plan, dass diese Megaströme zur Erzeugung von grünen Wasserstoff gebaut werden sollen, um den dann wiederum äh, nach Europa zu exportieren. Ähm, seit 2009 haben, waren da verschiedenste Projektpartner, Investoren dran beteiligt. Es waren chinesische Unternehmen, es war mal Südafrika, Angola war mit drin. Ähm, genau, zuletzt äh, war die Weltbank auch mit drin als äh, Investor, hat sie ihn aber 2010 herausgezogen aus der Finanzierung weil es teilweise an Machbarkeitsstudien fehlte, teilweise auch wegen Korruption und so weiter. Und jetzt hat sich kürzlich der australische Bergbaukonzern Fortescue Metals Group äh, dazu entschieden, äh, mit diesem Investitionsvolumen von 80 Milliarden Dollar in dieses Projekt rein zu investieren. Ähm, und der größte Abnehmer ist tatsächlich äh, der deutsche Energiekonzern E.ON, der sich verpflichtet hat, bis 2030 jährlich 5 Millionen Tonnen dieses Wasserstoffs äh, zu beziehen aus dem Projekt äh, aus der Demokratischen Republik Kongo. Ähm, wenn es gebaut würde, ähm, wäre es auf jeden Fall eines der größten Wasserstoffprojekte der Welt, was durch eine ähm, Bergbaufirma tatsächlich finanziert wird. In einem Land, was selber sehr also ja von Energiearmut betroffen wird. Neben eventuell oder wahrscheinlich im Greenwashing, ähm, genau, heißt es, dass die laufenden, aber, dass ähm, vor allem genau Energiearmut weiter forciert werden würde. Weniger als 20 Prozent der kongolesischen äh, Bevölkerung haben Zugang zu Energie. Ähm, tatsächlich ist gar kein Stromnetz vorhanden, um die lokale Bevölkerung ähm, damit zu versorgen. Und die ähm, Regierung hat aber auch explizit gesagt, dass der erzeugte Strom durch dieses Projekt ähm, für Bergbauindustrie, Stromexport und Export von grünen Wasserstoff nach Europa verwendet werden soll. Und damit hat nicht der lokalen Bevölkerung dient. In dem spezifischen Fall mit Fortescue... Aber auch in anderen Fällen ähm, ist es eigentlich so, dass mit ähm, der Regierung immer geredet wird, aber dass die Konsultation der lokalen Bevölkerung nicht stattfindet. Und in dem Projekt, ähm, auch nochmal krass ist das, allein durch diesen Bau von dem Inga 3, also dem dritten Klein, ausgeschlossen von dem, würden schon 37.000 Menschen tatsächlich ähm, displaced werden und ihrer ökologischen, kulturellen Lebensgrundlage entzogen werden. Abgesehen davon ist es auch ein riesiger Eingriff in das Flussökosystem. Und ähm, genau, ich mach mal weiter. Ähm, wie wir da vielleicht schon gesehen haben, ähm, oder wie Sie vielleicht schon gezeigt haben, äh, die Projekte in diesem spezifischen Cases, aber auch in vielen anderen, gehen mit Vertreibung von Tausenden von Menschen einher, das ist eine Ausbreitung von Ressourcen für den europäischen Markt mit wenig oder gar keinen Nutzen für die lokale Bevölkerung, äh, massive Auswirkungen auf Biodiversität. Und ähm, genau, was wir allerdings auch gesehen haben in dem Projekt oder generell, ist, ähm, dass ja, Wasserstoffpartnerschaften partnerschaften schon bestehende Ungerechtigkeiten verstärken und halt nicht zu diesen sehr oft postulierten win win szenario oder gerechten Transitionen, Energietransitionen und sowas beitragen. Ähm, diese Wasserstoffungerechtigkeiten, und das ist immer ganz wichtig zu betonen, resultieren in voneinander abhängigen Prozessen auf globaler, lokaler und lokaler Ebene. Ähm, also, sind, diese Ungerechtigkeiten sind Zusammenspiel von der globalen Wasserstoffgovernance, von Wasserstoffpartnerschaften und der Gestaltung von diesen Projekten, aber auch von spezifischen sozialen, ökologischen, ähm, politischen Bedingungen in Erzeugerländern, wie zum Beispiel vorher schon Energiearmut, aber auch ähm, Arbeitsrechte und so weiter. Das heißt, dass diese Einbettung im neoliberalen, nationalistisch auf den Import ausgerichtete Wasserstoffstrategie, exportorientierte Wasserstoffprojekte diese Ungerechtigkeiten eher forcieren und aber auch reinspielt, ob zum Beispiel höhere Dürrerisiken oder Energiearmut vorherrscht. Ähm, genau. Letzte Folie vielleicht zu Wasserstoff- und Klimagerechtigkeit, um dann auch in Diskussionen überzugehen. Ähm, genau, wie das eigentlich zusammenhängt, forciert sich auch immer mehr in der sozialen Bewegung. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, entsprechende Proteste in Mexiko, in Kanada und in Neuseeland, die sich schon dagegen aussprechen, zum Beispiel dagegen, dass Pipelines gebaut werden, ähm, gegen die ähm, Wasserstoffpläne der Regierung und so weiter. Und da kann sich ganz klar dafür aussprechen, dass Wasserstoff nicht genutzt werden kann und den Konsum, äh, das Konsumverhalten zum Beispiel des Nordens aufrecht dass es auf jeden Fall mit Ansätzen wie Diegurv und so weiter einhergehen muss. Ähm, genau, und letztendlich müssen für eine gerechte Wasserstoffwirtschaft verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien eingehalten werden, die halt von den globalen Regeln der Wasserstoffwirtschaft bis hin zur äh, Umsetzung von Wasserstoffprojekten auf lokaler Ebene ähm, umgesetzt werden müssen. Und genau, das war's von Klasse. Vielen Dank. Ich bin sehr Zeitlich diszipliniert, überdiszipliniert auf den Punkt, wie ihr das äh, vorgetragen habt. Ähm, es gäbe jetzt äh, Raum, äh, wenn ihr Verständnisrückfragen habt. Also wir würden jetzt noch nicht so richtig in die Diskussion einsteigen, sondern erstmal quasi nur versuchen, sicherzustellen, äh, dass alle soweit mitgekommen sind. Ähm, sind da Fragen über euch offen äh, zu dem, was ihr gerade gehört habt? Geht ihr mit ähm, diese beiden Projekte in Afrika, die du angesprochen hast, wie konkret sind die, sind da schon irgendwie die Exporttechniken vorgegeben? Und ist wahrscheinlich das geplant, dass man dann halt in irgendwelche anderen Länder anderen Ländern? Und ja. also ich stelle mir jetzt gerade in Namibia irgendwie sehr kompliziert vor, das zu organisieren, das Zeug, mit den Wasserschiffen irgendwie nach Europa zu bekommen. Das ist das schon irgendwie festgelegt oder das ist es nur zum Memorandum, um das dann zu Das eine ist Memorandum of Understanding, das andere ist halt wirklich, ich, bei Namibia bin ich mir gar ganz sicher, ob es schon konkrete Abnahmeverträge gibt, wenn das die Frage ist, aber aus Namibia würde es per Schiff transportiert werden nach Europa. Und da werden Technologien da gerade ausgetestet und es, ist aber, es steht glaube ich fest, dass vor 2030 werden aus Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Namibia oder DRC, werden keine Wasserstoffimporte nach Europa kommen, sondern es wird ja genau europäisch abgehandelt, weil es vorher noch gar nicht möglich ist technologisch. Ähm, genau, beantwortet das die Frage? Ich finde, es auch in dem Weltkonsortium, in ja auch die involviert ich weiß, dass Ella Park zum Beispiel auch mit Saso aus Südafrika zusammenarbeitet an anderen Stellen. Und das ist auch wenn natürlich sehr klar ist, dass das Projekt als solches positiv für die, die Bevölkerung und in Industrie ist oder ein wichtiger Nachteil, dann stellt sich ja schon mal die Frage, ob innerhalb von solchen Projekten, wenn solche Unternehmen dort involviert sind, es effekte geben kann. Deine Frage sozusagen, ist das auch die größeren Prozessketten sozusagen? Sind da lokale Unternehmen involviert oder? Das kann ich bis dato da äh, gar nicht sagen. Einmal, weil es relativ unsichtbar ist, b, weil ich eher sagen würde, nein. Aber weiß, vielleicht weißt du dazu mehr? Hast du auch nicht? Ja. Dann hier eine Frage. Wir suchen noch die Größenordnung ein bisschen zu bestehen. Die 5 Gigawatt Namibia mhm. Solar heißt das also installierte Leistung und nicht Dauerleistung, weil im vergleich zu den anderen Konto, also, was die Das heißt, mhm. Dauer würde ich kaufen. Jetzt habe ich deswegen einen großen Unterschied, in wie viel Wasserstoff rauskommt, weil es war äh, 300.000 Tonnen bei genau. Namibia und allein Eon als größter Kunde sozusagen schon besprochen, wie wir die. Hier die Input transcript corrected: andere Frage nehmen wollten. Ja. Und das, das auch so nicht ganz mathematisch ist, dass die Gigawatts sind, installierte Leistungen und nicht Dauerverfügbarkeitsleistungen. Ja. Ist, ist das dann so, ist es deswegen die, die, die, die Das kann gut sein, das muss ich nochmal nachschauen, tatsächlich. Also, danke schön, ja. Aber danke für die Frage. Ja, ja. Ich habe mich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ich bin von einem, in einem Büro in Südafrika. Ich habe die letzten Wochen mehrfach mit äh, namibischen Journalisten äh, investigativen Journalisten zu dem Thema telefoniert, um gerade herauszufinden, ein bisschen mehr Licht in dieses Projekt zu machen. Und als erstes die Plan schon 2026 zu exportieren. Also die sind schon relativ äh, positioniert und weiß ist zumindest der Plan. Zweitens, es gibt eine Website, die heißt bh 2 namibiacom die ist wirklich sehr interessant. Also geht mal drauf und guckt euch den Downloadsbereich und guckt euch die Dokumente an. Da hat mich schon den Eindruck, dass Namibia sehr ähm, strategisch vorgeht. Ich habe nicht hm? das Gefühl, dass sie nur von irgendwelchen Investoren gedruckt werden. <lacht> sind nicht ganz blöd und die haben auch durchaus einen industriepolitischen Ansatz, die gründen ein nationales, äh, Hydrogen Institute, wo die systematisch Fachkräfte ausbilden, um eine, äh, sowohl ähm, sozusagen vorgelangt als auch nachgelangt industrielle Effekte zu erzielen. Und insofern ist es, und sie wollen systematisch nicht reinen Wasserstoff, sondern um sozusagen danach, also Hydrogen, ähm, den, äh, Dünger und so weiter, also die, die nachfolgenden äh, Bauarbeiten, aufbauen. Also insofern ist das, ist das meines Erachtens, für mich ist dies an der Stelle... Könnte es durchaus sein, dass es nicht so ganz blöd ist, wenn man es auf den ersten Blick anzieht. Und, äh, insofern möchte ich einfach ein bisschen davor warnen, zu schnell hier den, äh, den Start zu brechen. Ich glaube, man muss sich die Sache genau angucken. Es ist beim Endertrag die südafrikanische Untergesellschaft, ist sozusagen diejenige, die da im Konsortium da ist. Das heißt, es ist letzten Endes eine, würde ich sagen, sehr Umfang, eine südafrikanische Firma, die dort investiert sind, zusammen ja mit der Dekoration, was aber da genau, also welche Dienste da genau von denen gemacht werden, da wollen wir jetzt bei Leute in den e ist, die genauer nachhaken. Mhm. Ich kann nicht sagen, was da rauskommt. Vielen Dank für die Perspektive. Das ist voll wichtig, weil wir schauen ja gerade wirklich nur so von außen raus. Genau. Ja, nee, genau. Der nächste Schritt ist dann halt wirklich äh, Feldstudien in äh, konkreten Ländern und dann, genau. Vielen Dank aber. Super. Ja, finde ich, kann ich sehe gar keine Himmel, dann würden wir einmal ganz kurz ummachen. Ah, jetzt gibt es die letzte Frage und danach können wir umpassen. Ja, ihr habt ja diese coole Grafik gezeigt, wo Wasserstoff Sinn macht, wo es vielleicht noch so ist. Nicht, ähm, könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen was zu Akteurs in Deutschland äh, sagen? Wäre das ist ein bisschen ein push, also das ist eine Regierungsstrategie, aber wir sitzt da vielleicht noch mit dem Boot? was sind also die Akteure also es ist vor allem äh, im Interesse auch der Gasindustrie, dass es möglichst breite Anwendungsbereiche findet. Also vor allem auch, was eben umstritten ist im Wärmesektor, ähm, eventuell auch im äh, individuellen ähm, Mobilitätsbereich. Ähm, das heißt, weil wenn es diese breite Anwendung gibt, dann braucht es auch schnell mehr Wasserstoff. Und das heißt auch eben ähm, auch für blauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der eben aus konventionell aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, ähm, das heißt, da gibt es ein sehr starkes Interesse. Ich habe in, den Eindruck, dass in der Autoindustrie, die sind inzwischen wieder weggekommen von der Brennstoffzelle. Das ist jetzt klar auf E-Mobilitätskurs. Da wurden jetzt äh, technologische Entscheidungen getroffen, die so leicht nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ähm, aber was gerade was den Wärmemarkt noch angeht, ähm, ist es, ist es gerade auch noch im Kämpf. Also jetzt neue äh, Gasgeräte, also Heizungshersteller werben jetzt damit, dass ihre Geräte eben auch H2-Ready sind, also auf Wasserstoff umgestellt werden können. und ähm, Genau, und damit wird eben auch der Einsatz von Gas im Wärmesektor eben ähm, weiter fortgeschrieben und nicht umgestellt beispielsweise auf äh, elektrifizierte Wärmepumpen. So. Also ähm, genau, das ist auf jeden Fall gerade noch sehr umstritten. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen, vielleicht soll es einordnen. Und ich mache ergänzend bei ähm, der beschäftigen Zementindustrie, Also nicht weil sie Wasserstoff selber sozusagen Prozess brauchen, aber weil sie vorhaben den Abschieben der CCS, den Emissionen, den Abschieben der, der CO2 und Wasserstoff zusammenbringen, vielleicht nur die Kraftstoffe für den Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt einmal äh, kurz den Tisch wegräumen, damit wir hier das Podium ausbauen können. Ähm, ja, äh, genau. Vielen okay, Dank euch für den Vortrag. Wir wollen jetzt noch ein paar zusätzliche Perspektiven einbringen. Ähm, sorry, dass euch jetzt die Sicht vielleicht ich in den Zeichen äh, die Diskussion jetzt auch auf und dann später nicht auch bereitstehen. Ähm, genau. Äh, uns sind äh, äh, noch äh, Charlie und Andrea dazu gekommen. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Äh, da ihr natürlich bisher noch nie so viel sagen dürftet, äh, werden jetzt die nächsten Fragen auch äh, mit höherer Priorität an euch beide gehen. Ähm, zuerst Andrea. Äh, als äh, German Launch habt ihr auch eine äh, recht differenzierte Position zu Wasserstoff, äh, was zum Beispiel. Kürzlich mal einerseits beschrieben, dass Wasserstoff schon auch ein sehr wichtiger Baustein für den Klimaschutz in der EU ist und gleichzeitig aber eben auch seine eigenen Probleme und Risiken mit sich bringt. Wir haben jetzt ja eben auch schon einiges über die Risiken gehört im Vortrag. Vielleicht magst du noch mal kurz, kurz auf den Punkt bringen, warum aus meiner Sicht es eben auch ein wichtiger Baustein und auch eine positive Chance in der Wasserstoffentwicklung liegt. Ähm, ja, voll gerne. Ich habe das Gefühl, wir waren gerade schon viel weiter, aber vielleicht hilft es auch, noch mal einen Schritt zurückzugehen und um zu fragen, warum machen wir das Ganze eigentlich. Ähm, und im Grunde geht es darum, dass wir ja auf den Prinzengrad kommen wollen. Das heißt, wir müssen unsere Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme möglichst schnell klimaneutral ausgestalten. Das heißt, wir müssen die Sektoren Energie, äh, Mobilität, Industrie, aber eben auch äh, Landwirtschaft bis 2045 auf Klimaneutralität bringen, das ist das politisch politische Ziel. Und insbesondere in der Energie- und Industrie, aber auch im Mobilitätsbereich geht es halt darum, dass wir viel Energie einsparen, dass wir viel effizienter werden, auch im Umgang mit Ressourcen, Materialien, Energie, aber eben auch, dass wir die heutigen fossilen Strukturen aufbrechen und halt eben durch erneuerbare Energien ersetzen. Und da kommen wir in den meisten Anwendungsbereichen eigentlich ganz gut mit erneuerbarem Strom zurecht, dabei in manchen Anwendungsbereichen eben nicht. Wir haben vorher die, äh, die Wasserstoffleiter von Liebreich gesehen, die ähm, quasi aufzeichnet, welche äh, Sektorinnen äh, quasi die Hard-to-Bait-Sektoren äh, anwenderinnen sind. Also diejenigen, die eigentlich nur sehr schwer oder äh, eigentlich nicht darstellbar elektrifiziert werden können. Ähm, wir haben schon festgestellt, es ist vor allem eben ähm, die Chemieindustrie, äh, mit der Düngemittelproduktion, aber eben auch äh, anderen Prozessen. Das ist die Stahlindustrie, die heute auch noch ähm, sehr von Kohle abhängig ist. Äh, aber das sind eben auch ähm, Langstrecken-Schiffsverkehr, äh, auch Langstrecken-Flugverkehr äh, und eben andere Schwerlast, äh, potenziell andere Schwerlastanwendungen, äh, äh, äh, für die wir äh, zum heutigen Stand noch keine anderen Lösungen haben. Ähm, und darüber hinaus äh, geht es natürlich auch um ein Stromsystem, das äh, zunehmend eben von, von schwankenden erneuerbaren Energien abhängig sein wird. Das heißt, da braucht auch eine Lösung, äh, um das System zu stabilisieren. Und da ist eben auch Wasserstoff aufgrund der Eigenschaften, die Tobias vorhin auch quasi angesprochen hat, interessant, weil sich das gut als Langzeitspeicher mit dir Genau. Das heißt, wir brauchen Wasserstoff tatsächlich um klimaneutral zu werden, um vor allem die Sektoren Industrie und Verkehr auf Nullemissionen zu bekommen und um ein zunehmend volatiles Stromsystem zu stabilisieren. Ja, vielen Dank, dass du so einen Punkt gebracht hast. Dann würde ich jetzt mal ehrlich und Charlie die Frage richten, bist hier heute für Ende Gelände? Es stehen ja bei euch die Aktionstage. in Hamburg jetzt an, wo es stark eben auch gegen diesen Energieausbau geht und ähm, für einen Gasausstieg und äh, auch eben mit einem antikolonialen äh, Schwerpunkt, äh, wo eben auch diese Situation bzw. im Fokus stehen. Ähm, jetzt hat neulich äh, eine Ortsgruppe von euch äh, auf Twitter geschrieben, wenn wir einen Gasausstieg äh, sagen, dann meinen wir nicht nur Erdgas, sondern eben auch Wasserstoff. Jetzt ähm, noch mal nochmal erklären, ähm, Warum gehören die beiden äh, für euch so eng zusammen ähm, in eurer Perspektive? Ähm, genau, also da zum Einstieg einmal also diese Idee, Wasserstoff und Erdgas zusammenzudenken, kommt eigentlich ja nicht von uns, sondern von der Industrie. Das ähm, sieht man auch daran, dass gerade der Lobbyverband äh, in Zukunft Erdgas in Zukunft Gas umgewandelt hat. Bisschen mal umgenannt hat. Und dann kann man natürlich sagen, als Engeländer interessiert uns eigentlich jetzt wenig, was die Industrie macht, aber um Scheinlösungen, die die Industrie uns verkaufen möchte, zu entlarven, müssen wir eben auch diesen, diese Zusammenhänge herstellen. Und um das, wie ich schon gesagt habe, so als Scheinlösung zu entlarven, nutzen wir eigentlich immer so drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Wasserstofftechnologie gerade eigentlich ja primär dazu genutzt wird, Investitionen, milliardenschwere Investitionen in Energieinfrastruktur zu rechtfertigen, wie er auch schon gesagt hat, die Block-Effekte zu, ähm, hervorzurufen. Ob die Unrüstung dann wirklich stattfinden kann, das ist nach wie vor schwierig. Das haben heute auch schon gehört. Also für uns ist eigentlich so ein atriotrianisches Pferd, was die Bundesregierung da nutzt, Erdgas und Wasserstoff zu verbinden. Der zweite Punkt ist, dass beide, Kraftstoffe für uns ein Symbol einer technologischen und kapitalistischen Energiestrategie sind. Es sind wie ich gesagt wir Schneiderlösung vor drei Jahren oder mal gesagt oder auch vor fünf. Wir brauchen jetzt Erdgas als Brückentechnologie. Jetzt heißt es der Wasserstoff ist die Lösung. Es geht eigentlich gerade primär darum, Profite zu sichern und nicht einen Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen. Und ähm, auch nicht in unserem Wirtschaftssystem. Und der dritte Punkt ist ähm, die neokoloniale Ausbeutung, die damit einhergeht. Wir haben es auch schon gehört. Und ähm, hier möchte ich jetzt nicht nochmal das betonen, was du Hanna, gerade schon so schön ähm, erklärt hast, sondern auch nochmal dazu anzusehen, sich das mal vorzustellen, was es das heißt, wenn mehrere tausend Leute vertrieben werden. Wir reden jetzt jeder so nicht darüber. Äh, aber das bedeutet, dass den Leuten die Lebensgrundlage entzogen wird und dass Menschen leben bleiben. Ähm, und die, wenn man diese drei Punkte zusammennimmt, ähm, ist es für uns eine ganz klare Schlussfolgerung, dass wir sagen, Wasserstoff und Erdgas verhindern eigentlich, dass wir einen tatsächlichen Systemwandel zu einer ähm, erneuerbaren Zukunft ähm, beschreiben. Danke. Ähm, dann würde ich bitte äh, in die andere Richtung ins äh, gehen zu Andrea. Ähm, wenn ich das so richtig mitschneide aus den äh, Debatten der letzten Zeit, äh, sind ja, also gerade auch äh, Deutsche Umweltverbände, so ein bisschen auch in der Zwickmühle wenn es jetzt um diese Frage geht, wie viel Wasserstoff soll eigentlich äh, in Deutschland produziert werden und wie viel soll importiert werden. Ne? Zum einen äh, gibt es eben äh, natürlich jede Menge, wie äh, wir schon gehört haben, Sorgen äh, um die tatsächliche Nachhaltigkeit und, und äh, soziale Gerechtigkeit bei bestimmten Importprojekten und andererseits der durchaus auch Ängste, dass äh, mit äh, zu schneller Wasserstoffproduktion in Deutschland äh, dann eben auch die Energiewende äh, in anderen Bereichen gefährdet werden könnte. Ähm, da gibt es teilweise auch äh, Szenarien von äh, verschiedenen Instituten, in denen äh, dann teilweise auch sogar noch höhere Brautanteile äh, vorgesehen werden als in der offiziellen Strategie, äh, gerade aus dieser Sorge heraus. Ähm, wie siehst du das und in welchem Verhältnis würdest du, äh, würdest du vorsehen, dass, ähm, dass eigentlich äh, dieses Gleichgewicht zwischen, äh, zwischen Importen und äh, Produktion eben auch lokal in Deutschland ähm, austariert werden würde? Ähm, ich glaube, in der Zwickmühle sind nicht nur die NGOs tatsächlich, sondern das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Frage, die ja dahinter steht ist im Grunde, wie schaffen wir einen Wasserstoffhochlauf der schnell geht, aber trotzdem auch nachhaltig ist, weil es ist, das Thema Nachhaltigkeit wird schon auch mit diskutiert. Es ist nicht so, dass es wirklich nur um, um Industrieinteressen da geht. Wir haben ja mittlerweile auch eine andere Regierung, die durchaus auch äh, andere Aspekte in ihre Entscheidungen mit einbezieht. Ähm, aber ähm, jetzt muss ich kurz schicken, weil mein Kopf halt auch schon ein bisschen langsamer ist. Es geht halt nicht von heute auf morgen, die nötigen elektromüsekapazitäten aufzubauen, die nötigen erneuerbaren Kapazitäten aufzubauen, die Infrastruktur aufzubauen für den Transport und dann noch die Anwendungsseiten zu, äh, zu transformieren. Die Stahlindustrie muss ihre kompletten Prozesse einfach komplett austauschen, wenn sie das machen will, nur als Beispiel. Und das braucht halt einfach Zeit. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, wir haben vorhin schon gehört, äh, 2030 ist so, so ein Zeitraum, ähm, der wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall genutzt werden muss, um diesen Hochlauf ähm, erstmal langsam hinzubekommen. Und äh, ich sehe da tatsächlich auch gar nicht so, dass ähm, eben ähm, heimische Produktion und Importe gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, das, glaube ich, wirkt in der, in der Wasserstoffstrategie so, dass der Fokus einfach nur auf Importen ist, aber tatsächlich nämlich die Diskussion mittlerweile auch sehr anders war. Oder eigentlich weiß ich schon immer ein bisschen anders, weil es auch ein originäres industriepolitisches Interesse Deutschlands ist, auch erstmal in Deutschland die Elektroniseure und so weiter aufzubauen, um diese Technologieführerschaft, die es immer heißt, auch zu behalten. Also das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der dann in der Diskussion manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass das durchaus auch ein Treiber für, für die Bundesregierung, die Entscheidungen dabei ist. Ähm, und genau, ähm, wie Johanna gesagt hat, vor 2030 sind Importe eigentlich äh, relativ unrealistisch. Davon gehen die meisten äh, wissenschaftlichen Studien auch aus. Die meisten Studien gehen aber dann auch davon aus, dass nach 2030 äh, Importquoten von 50 bis 70 Prozent ähm, wahrscheinlich sind. Ähm, so, Das heißt, das sind dann nicht die 19 Prozent, die wir in der Wasserstoffstrategie gesehen haben, aber schon eine äh, wahrscheinlich große äh, Abhängigkeit äh, auch von, von Importen. Ähm, und ich finde das trotzdem richtig zu sagen. Ähm, oder immer wieder aus Klimagerechtigkeitsperspektive darauf hinzuweisen, dass Deutschland auch erstmal selbst seine Hausaufgaben machen muss. Dass wir erstmal äh, in Deutschland den Erneuerbaren wieder in Sprung bringen müssen, dass wir vor allem auch bei dem Thema Effizienz und Energieeinsparungen vorankommen müssen. Das merken wir momentan ja auch sehr deutlich, dass das ein Thema ist, das lange äh, verschlafen wurde. Ähm, das heißt, ähm, da muss auf jeden Fall noch mehr passieren und da geht auch noch mehr ähm, als manchmal in Diskussionen auch behauptet wird. Und äh, ein Potenzial, was, was ich denke, dass tatsächlich noch äh, eher unterbelichtet ist, ist das, ähm, das europäischen Handels mit Wasserstoff. Ähm, weil während in Deutschland die Potenziale für Wasserstoff, äh, also die wirklichen großflächigen Aufbau von Wasserstoffkapazitäten wahrscheinlich beschränkt ist, ähm, ist es in anderen Ländern wie Portugal oder Spanien nicht so und die haben wirklich äh, auch große Lust sich als Exporteurinnen von äh, Wasserstoff in Europa auch zu etablieren. Ähm, und da gibt es auch andere äh, Länder auch äh, wie in Norwegen und so. Also es ist nicht so, dass es immer bei importen immer nur um Länder des globalen Südens geht. Ähm, sondern es gibt auf jeden Fall auch andere Länder, die da spannend sind. Ähm, das gilt aber eben auch für, für Länder wie, äh, wie Kanada ähm, oder vielleicht auch Australien, was dann Transportfragen und sowas äh, eher schwierig macht. Aber ähm, das ist vielleicht noch so aus dem Punkt, es geht nicht immer nur ähm, tatsächlich um, um Länder des globalen Südens bei der Importfrage. Aber ja, ähm, ich finde es richtig, dass auch ähm, die heimische Produktion, die europäische Produktion verstärkt angegangen werden muss. Ja, Vielen Dank. Ähm, ich würde äh, ganz rückpunktmäßig äh, nochmal Charlie äh, ansprechen. Und zwar äh, ist äh, bei Ende-Gelände, bei den Blockadeaktionen ja immer äh, ein Motto gewesen, we shut shit down. Wir haben jetzt aktuell ja schon die Situation äh, rund um die Gaskrise, dass, äh, dass Debatten anfangen darüber, was eigentlich jetzt im Herbst, äh, wenn das Gas knapp werden sollte eigentlich zuerst abgeschaltet werden sollte, ob man die Reihenfolge umdreht, ob jetzt irgendwie Haushalte zuerst ankommen sollen oder welche Industrien dann eigentlich als erstes dran sein sollten. Ähm, wäre das für euch, also wo würdet ihr da anfangen und vielleicht auch in die Zukunft gedacht, wäre das für euch äh, dann auch eine Option, das Abschalten, Drosseln oder Rückbauen, ähm, wenn wir tatsächlich in Situationen kommen sollten, dass eben äh, der grüne Wasserstoff äh, zumindest nicht in der Qualität oder auch in der Nachhaltigkeit äh, verfügbar ist, äh, in der man ihn gerne hätte. Ja, also wenn wir über Produktion im Generellen ähm, reden, dann sind wir immer der Meinung, dass wir uns eigentlich gesamtgesellschaftlich überlegen müssen, was sind sinnvolle Industriezweige. Äh, und da müssen wir demokratisch entscheiden, was brauchen wir, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen und nicht, was bringt uns die größte Profit. Gier an. Und wenn wir dann über Wasserstoffknappheit in Zukunft reden oder über grüne Wasserstoffknappheit, dann müssen wir natürlich gemeinsam schauen, was sind notwendige Industrien, die dann versorgt werden sollen. Und du hast es schon gesagt, die gleiche Frage können wir uns heute eigentlich auch schon stellen, weil wir haben das gleiche Problem jetzt eben schon mit Erdgas und da sind wir definitiv der Meinung, dass ähm, wie eine Reduktion von gewissen Wirtschaftszweigen brauchen. Und, und da kann man beispielsweise bei der Flugindustrie anfangen. Ähm, allein in Deutschland gibt es nur sehr wenige Menschen, die vom Flugverkehr profitieren. Wenn man das Ganze sich weltweit anguckt, dann sind wir im einstelligen, niedrigen Prozentbereich von den Menschen, die vom Flugverkehr profitieren, gleichzeitig ähm, leiden fast alle Menschen unter den Folgen davon. Das Gleiche beziehen wir ähm, auf die Autoindustrie und auch auf die Rüstungsindustrie. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Industrie verändern können. Und jetzt hast du nach unseren Aktionen gefragt. Ähm, generell finden wir es natürlich immer gut, wenn Sachen in der Hinsicht lang bewegt werden. Ähm, aktionistisch sind wir aktuell trotzdem unseren Fokus äh, weiterhin da, wo fossile Energie erzeugt wird oder eben auch transportiert wird. Ähm, eben genau deswegen, äh, weil wir uns auch dazu gezwungen sehen, wenn die äh, Bundesregierung 2022 noch Milliarden fossile Infrastruktur steckt, Genau hier zu sagen, als Bewegung machen wir da nicht mit, wir machen Druck auf die Bundesregierung und wir leisten Widerstand und fordern eben nicht eine wirklich erneuerbare Energiezukunft. Und da müssen wir auch über Sachen reden, wie Schlüsseltechnologien zu enteignen, um wirklich eine Energieversorgung zu gewährleisten, die dezentral ist, die demokratisch ist und den Bürgerändern liegt. Und wenn wir über solche Themen reden, kommen wir natürlich automatisch irgendwie dahin zu sagen, wir reden jetzt mal über das System an, wir müssen über Themen wie Kurs reden und das auch wirklich ernst machen. Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt, äh, ja, damit wir es euch beide nochmal ähm, wieder in die Diskussion einholen. Ähm, und zwar beschäftigen wir euch ja auch damit, äh, wie, äh, nach welchen Kriterien eine sogenannte Hydrogen Justice, also, also ein gerechter Wasserstoffhandel, aufgebaut werden könnte. Und ähm, ich glaube, das ist ja ein relativ interessantes Thema, glaube ich. Mit dem sich ja viele gerade beschäftigen, viele Institutionen, ähm, wo auch äh, schon solche Listen und Kataloge aufgestellt werden, ähm, hat auch die Klimaherstellung schon gemacht, der Wasserstoffrat. Und ähm, eine Frage, wo ich dabei, äh, über die ich dabei immer stolpere, ist äh, eigentlich die Größenordnung, in der diese Infrastrukturen dort gerade gebaut werden. Ne? Von, von, äh, von diesen Schiffsterminals, wir reden von großen Tankern, wir reden von Pipeline-Systemen und ähm, gleichzeitig dann äh, so ein bisschen äh, der, der Idee einer lokalen, äh, lokal kontrollierten, einer dezentralen Energiewende, wie wir sie ja auch irgendwie in Europa haben und äh, gerne verfolgen. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, lässt sich das eigentlich unter einen Hut bringen? Ne? Lässt sich auf, äh, ließe sich so eine sehr äh, quasi dezentrale Energiewende dann äh, mit diesen Wasserstoffinfrastrukturen äh, auch koppeln. Und da ähm, würde ich einfach mal äh, um andere Gedanken dazu fragen und vor allem eben auch auf welcher Ebene denn eigentlich so eine Wasserstoffgerechtigkeit vor allem durchgesetzt äh, werden müsste. Ihr habt ja auch schon über die verschiedenen politischen Ebenen geredet. Seht ihr das eher lokal? Seht ihr das? tatsächlich auf nationaler Ebene, eben mit der Industriepolitik, wie wir das gerade äh, eben aus einer Linie auch gehört haben, oder äh, seht ihr das vor allem über internationales Recht oder internationales Abkommen? Ich ich okay, ich kann mal mit der äh, letzten Frage einfach einsteigen. Ähm, gerechte, gerechtes Wasserstoff, das ist sehr schwierig, ich glaube es muss auf allen Ebenen implementiert werden, da gibt es nicht nur eine. Ähm, genau, also, das ist, glaub ich glaube, einmal sehr abstrakt auf der globalen Ebene muss es also eine gerechte wasserstoff geben, halt und gerechte Handels- und Finanzpolitiken geben, Nachhaltigkeitsstandards, äh, Zertifizierungen, irgendwo äh, Finanz- und Technologietransfers, heißt das, äh, Technologie und aber auch das Wissen dazu darf halt nicht nur im globalen Ort befestigt sein und dann äh, mitgetragen werden, sondern es müssen gerechte Transfers und auch Ownership von diesen Technologien einfach da sein, auf jeden Fall. In den Verbraucherländern heißt zum Beispiel in Deutschland, die äh, Wasserstoff zu importieren. Äh, wie Andrea schon gesagt hat, aber auch du gerade mit Growth braucht Energiesuffizienz, müssen Industrien runterfahren. Ähm, genau, müssen Energie einsparen, Energieeffizienz äh, weiter vorantreiben und äh, halt nicht unser aktuelles Konsumverhalten auf erhalten durch Wasserstoffimporte. Das ist auch immer ganz wichtig. In den Erzeuger- oder produzierenden Ländern. Ähm, Gibt es auch ganz viele Sachen. Also einmal, ist es ist ganz wichtig, dass es diese Wasserstofferzeugung oder auch Wasserstoffstrategien, wie ich glaube, ich schon gesagt habe heute, äh, mit den lokalen Politiken, also zum Beispiel erneuerbaren Energiepolitiken auf jeden Fall zusammenhängt und dass erstmal darauf geachtet wird, dass äh, die klimapolitischen Ziele in diesen Ländern erreicht werden, zum Beispiel Dekarbonisierung, aber auch Elektrifizierung von der lokalen Bevölkerung. Das heißt, auf jeden Fall Vorrang hat und diese Ausbau von erneuerbaren Energien halt nicht in die Exporte fließen darf. Heißt auch, wenn zum Beispiel Strom ähm, also, oder Wind gebaut werden, muss erst die lokale Bevölkerung davon profitieren und erst dann darf profitiert werden. Das Gleiche zum Beispiel, ich glaube das hatten wir heute noch nicht, da ich das Wasserstofferzeugen natürlich sehr viel Wasser brauche, ähm, muss auch ähm, gewährleistet sein, dass das Wasser erst zur lokalen Bevölkerung fließt und nicht für diese Wasserstoffexport genutzt wird. Genau, das ist auch so, in den Erzeugerländern und auf lokaler Ebene oder auf Projektebene, wäre es auf jeden Fall, dass natürlich die Bevölkerung Mitbestimmungsrecht hat und nicht nur konsultiert wird, aber auch ganz klar im Konzept gefragt wird. Ähm, genau, ich glaube, da gibt es noch einen oder Weiterhin, ist Ich kann was sagen, vielleicht zu der Maßstabsebene, so also, in welchen Maßstäben und wie groß sollen welche die Anlagen sein. Und zwar ist es meistens nach technisch schon möglich, auch auf sehr kleiner Maßstab zu produzieren, also Anlagen im Umfang von, von einem Megawatt, ähm, sind durchaus möglich auf Angebotsseite. Ähm, und jetzt werden ja auch schon sind ja auch schon erneuerbare Energieanlagen eben genossenschaftlich eben betrieben werden und so weiter. Da schaltet man halt noch mit Elektroführung und dann produzieren Wasserstoff. Das geht auch in anderen Eigentumsverhältnissen. Ähm, ein Problem dabei ist dann aber, dass auf der Nachfrageseite. Die, die, die, die Abnehmerinnen fehlen, weil Wasserstoff eigentlich dann vor allem halt für Großkunden Sinn macht, äh, in der Industrie eben oder in eben genau, in der Logistik ähm, und nicht unbedingt für die Privatkunden. Und so. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob das so ökonomisch sinnvoll ist, ähm, kleine maßstäbliche Produktion zu haben, wenn halt auf der Abnahmeseite äh, die Nachfrage fehlt. Ähm, und es ist natürlich auch teurer, weil eben Skaleneffekte eine Rolle spielen und eben großmaßstäblich Anlagen äh, viel günstiger produzieren können, per, per Megawatt, per, per, per Kilogramm per Wasserstoff dann so. Ähm, das vielleicht, was vielleicht, durchaus möglich ist, das, ist und das wird teilweise so ein bisschen schon erprobt auch, ist in äh, eher so entlegenen Gegenden, die nicht an, in Süden, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind die eben Off Grid ähm, Energienetze auch, oder äh, Energieerzeugung im Aufbau, das hat man Leuten Andrea das angesprochen, ähm, eben Wasserstoff als Speicherlösung ähm, dann auch musste. wenn überschüssiger Strom tagsüber ähm, produziert wird, der nicht gebraucht wird, dass der eben der Wasserstoff gespeichert werden kann, aber das ist durchaus eine Möglichkeit auch kleine Anlagen, äh, kleine Wasserstoffanlagen zu nutzen. Frage so ein bisschen da, ob dann eventuelle Batterien auch kostengünstiger werden. Das ist, äh, ja. Ähm, auch unklar. Und dann die Frage, was aber, ist es auch in, vor allem in Ländern des globalen Südens, auch ähm, möglich, in größerem Maßstab Wasserstoff zu produzieren unter fairen ökologischen Bedingungen? Ähm, das ist, glaube ich, genau, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, ähm, einerseits, wenn diese Wasserstoffproduktion für den eigenen Gebrauch, stattfindet, können durchaus auch positive Effekte entstehen. Wir haben es vorhin auch schon aus dem Publikum, dass eben wenn, wenn eben Wasserstoff auch verwendet wird für die eigene Industrie, wenn vielleicht auch noch andere Industrieprodukte hergestellt werden, die eben mit der Wasserstoffwertschöpfungskette zusammenhängen, zusammenhängen, sowas wie Brennstoffzellen, dass dann durchaus auch positive Wertschöpfungskette in diesen Ländern Länder entstehen können. Ähm, und es durchaus Sinn machen würde, eben beispielsweise dort eben auch die äh, Industrieproduktion hinzuverlagern, wo eben die Energiequellen sind. Und wenn die Energiequelle für äh, weiß ich, die Stahlfunktion eben äh, in, im globalen Süden ist, dann würde es auch durchaus Sinn machen, dort auch die ähm, Industrie, die, die Stahlerzeugung stattfinden zu lassen, Das natürlich nicht so einfach stattfinden wird, aber ähm, dort könnten auf jeden Fall auch komplett globalen politischen auch ähm, äh, Wertschöpfungskette umstrukturiert werden. Es besteht aber auch die Gefahr, dass eben auch grüner Wasserstoff in Ländern wie beispielsweise Südafrika und Chile ist das derzeit der Fall auch genutzt wird, um eben den Bergbau grüner zu machen und quasi dann aber auch damit auch so extraktive Entwicklungsmodelle auch grün zu wirtschaften. Also das gibt es halt durchaus auch diese Gefahr besteht. Und auch für den Export ganz kurz noch so glaube ich auch, dass es durchaus Möglichkeit gibt eben, dass äh, Länder im globalen Süden nicht die Kontrolle über die Energieressourcen an multinationale Konzerne und äh, westliche Regierungen abgeben, sondern die Selbstverhalten dieser Ressource entwickeln und eben dann auch davon profitieren können, ähm, eben äh, so einen wichtigen Energielieferanten im globalen Energiesystem zu werden. Auch da aber wieder die Gefahr, ähm, und das, hat, das zeigt sich auch bei einigen Staaten, die zur politischen wirtschaftlichen Macht erlangen. Ähm, aber wo eben liegen, diese Macht auch abschöpfen und äh, benutzen, um äh, dann auch weniger demokratisch zu regieren und sich eher autoritäre äh, Systeme verfestigen. Also auch da würde ich sagen, das ist ambivalent. Ich denke, es gibt Potenzial so für Kleinschalige, aber auch äh, wenn sie unter äh, sozialen und politischen ja, vielen Dank weil Ich, ähm, ich würde genau diese Kriterienfrage nochmal bleiben. Ähm, Andrea, du begleitest ja auch die Arbeit des äh, Nationalen Wasserstoffrats immer so ein bisschen und ähm, da fand ich es ganz spannend zu sehen, ähm, da wurden ja auch äh, Kriterien für Nachhaltigkeit beschlossen, die sich sehr eng an dem orientiert haben, was auch die Klimaallianz tatsächlich äh, dort eingebracht hat, als was äh, also von zivilgesellschaftlicher Seite kam, obwohl dieser Wasserstoffrat ja doch mehrheitlich durch die Industrie besetzt ist. Ähm, magst du dazu noch Einschätzung geben? Wie, wie hoch schätzt du äh, quasi dieses Commitment dort ein, tatsächlich äh, sehr verbindliche Kriterien auch äh, festzulegen? Oder ähm, ja, wie, wie weit sind wir eigentlich politisch davon entfernt, dass dort tatsächlich auch? Ähm, Klare und verbindliche Standards äh, in Deutschland eigentlich eingeführt werden für solche Importe? Ähm, also, ich finde, das kann man schon auch tatsächlich erstmal als Erfolg der Klimaallianz und auch des BMD und der NGOs, die die Klimaallianz und BND da unterstützt haben, dieses Papier erstmal zu, zu, zu schreiben äh, und dann quasi im Nationalen Wasserstoffrat einzubringen. Ähm, und die, die klima und der BMD haben es einfach äh, erfolgreich verteidigt, würde ich sagen, und es das geschafft, dass das durchgegangen ist. Ähm, allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass, äh, dass das Papier damals von der Bundesregierung ähm, nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen hat oder das quasi erstmal unverbindlich zur Kenntnis genommen wurde, sagen wir es mal so, ähm, in der... Neuen Bundesregierung nehmen wir da schon äh, auch wieder mehr Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeitsstandards wahr. Ähm, und es gibt ja zum Beispiel auch ähm, bei, ähm, bei dem Instrument H2 Global, das quasi die internationalen Wasserstoffprojekte fördern soll, ähm, auch schon einen Nachhaltigkeitskriterienkatalog, der dahinter stehen und Anwendung finden soll. Das Ganze ist auch gerade in Konsultation. Man kann sich da also auch gerade beteiligen, wenn man möchte. Ähm, also ähm, da ist auch was passiert und äh, das heißt aber auch, dass sich bei uns auch die Diskussion weiterentwickelt hat. Also damals ging es ja erstmal darum, überhaupt so eine Kriterienliste erstmal zu erstellen, weil die gab es damals noch gar nicht. Ähm, das heißt, wir haben erstmal damit Dimensionen festgezurrt und in die Diskussion eingespeist, die wir als wichtig äh, erachtet haben. Worum es jetzt aber zunehmend geht, ist die Frage, ähm, wie und wo implementieren wir das eigentlich und wer überprüft das? Äh, und das ist, glaube ich, eine Frage, die wo noch viele Fragezeichen noch offen sind, die auch wirklich schwierig zu beantworten ist. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder in diese Dimension, frage auf welcher Ebene beantworten wir das eigentlich? Und wahrscheinlich ist es auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Instrumenten jeweils ein bisschen anders dann quasi beantwortet, das Thema. Ähm, that's sad. Ich glaube nicht, dass es eine rein deutsche Antwort auf das Thema Nachhaltigkeitsstandards geben kann und sollte. Vor allem auch aus dem Gerechtigkeitsblick heraus ist es aus unserer Perspektive etwas, das wir auch zusammen mit den Partnerländern entwickeln müssen und wo wir quasi in die Diskussion gehen, gehen müssen mit Ländern des globalen Südens und anderen potenziellen Partnerländern ähm, und uns aber auch wirklich schnell auf ein gemeinsames äh, Verständnis von Nachhaltigkeitsstandards ähm, verständigen müssen. Ähm, wir fanden da jetzt in der letzten Zeit auch die Ebene von G7 relativ spannend, ähm, weil das halt die, die Industrienationen ähm, sind, die da zusammenkommen äh, und gleichzeitig Deutschland gerade die G7-Präsidentschaft innehat. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, äh, die Diskussion auf der Ebene voranzutreiben. Wir haben aber auch immer gesagt, das könnt ihr nicht alleine machen, sondern ihr müsst äh, das quasi eben, wie gesagt, mit den Partnerländern diskutieren. Und das, das sind wir weiter dran. Und wir ähm, sehen aber zum Beispiel auch, dass es natürlich auf dieser Multilateralen Ebene deutlich schwieriger ist, sich auf äh, Nachhaltigkeitsstandards zu, zu verständigen. Ähm, was, was wahrscheinlicher ist, ist, dass äh, auch in multilateralen, das multilaterale freiwillige Initiativen entstehen, wie so Frontrunner-Initiativen, die sich äh, für eben Besonders grünen Wasserstoff-Einkauf engagieren oder das verpflichten, das werden dann wahrscheinlich eher die privatwirtschaftliche Initiativen und vielleicht ein paar Länder, die das dann noch mit unterstützen. Das hat aber dann natürlich nicht den, den systematischen Impact, den wir uns erhoffen. Das heißt, ähm, äh, wir versuchen da weiter ähm, über die sieben Druck zu machen und eben quasi auch die Bundesregierung zu unterstützen, ähm, da das Thema ähm, weiter voranzutreiben. Eine andere Ebene, die wir spannend finden, ist auch auf der Europäischen Union, wo es auch eben noch kein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeitsstandards gibt. Es gab vor kurzem das erste Mal eben einen Vorschlag, was die Europäische Kommission unter grünem Wasserstoff versteht. Das bezieht sich aber eben nur auf den, die Strominputfrage, frage also wie, wie, wie streng wird die Zusätzlichkeit von erneuerbaren Anlagen gehandelt? Wie gehen wir damit um, wenn der Elektrolyseur am Stromnetz hängt? Und äh, wie, wie stellen wir fest, wann ja halt, wirklich grün ist der Wasserstoff und wann nicht? Und wann darf er dann als solcher Automat werden am Ende? Ähm, und gleichzeitig genau, welche CO2-Einsparungen muss der grüne Wasserstoff auch vorweisen? er noch aus grüner Wasserstoff. Ähm, bezeichnet werden kann. Das heißt, das sind die einzigen Dimensionen, die wir da bisher erstmals definiert sehen. Die anderen Dimensionen eben wie Zusätzlichkeit Wasser, des Wasserbedarfs oder eben diese, diese Landnutzungsfragen, aber eben auch die eher sozioökonomischen Fragen, wie können wir es erheben, ob tatsächlich auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Ländern selbst entstanden sind. Die, die finden sich dann auch nicht wieder. Aber wir sehen, dass zum Beispiel ähm, das, das neue ähm, vorgesehene, das nennt sich Global European Hydrogen Facility, äh, ein ganz spannender Ort wäre, um sowas vielleicht ähm, anzusetzen. Ich, in meinem Verständnis würde das wahrscheinlich ähnlich funktionieren, wie das H2 global äh, für, für Deutschland gerade macht. Und ähm, deswegen könnte das ein ganz guter Sammelpunkt sein, und um da eben auch im Mindestzettel an Standards zu verankern, die dann eben für alle Importprojekte gleichermaßen gelten würden. Ähm, genau, Aber trotzdem hat Deutschland natürlich auch, wie gesagt, in Hebel, wenn es vor allem eben diese H2-Partnerschaften geht, wo wir gehört haben, dass es da vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial gibt, um das gerechter auszugestalten. Und wie gesagt, H2 Global ist auch eines dieser Instrumente, wo wir aber eben auch Schon Nachhaltigkeitsstandards ähm, sehen, das heißt, es passiert auch ein bisschen was. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, noch eine Frage äh, an Charlie. Ähm, wir haben, das habe ich ja eingangs schon ein bisschen beschrieben, in den letzten Monaten ähm, relativ viel mit äh, verschiedenen Leuten äh, aus der Zivilgesellschaft, aus der Klimabewegung, aus der Wissenschaft über diese Frage von Wasserstoffimporten geredet und diskutiert und letztlich. Ähm, im Wesentlichen gab es immer so zwei Pole oder zwei Positionen. Die eine war, diese Importe werden so oder so kommen in den nächsten Jahrzehnten und man sollte sich jetzt darauf fokussieren, eben möglichst verbindliche Kriterien dafür eben auch zu erreichen. Und der andere Pol ist ein bisschen zu sagen, diese Importe werden letztlich immer. Äh, neokolonialen Mustern folgen, wenn sie in so großem Maße stattfinden und eigentlich sollten wir uns kategorisch dagegen stellen. Ähm, von Ende-Gelände äh, kam meistens, es äh, lag meistens immer so an diesem äh, letzteren Ende, und daher ist es ja endlich nochmal die Frage, magst, magst du diese Haltung noch nochmal begründen und äh, darüber hinaus aber eben auch siehst du das Gefühl, dass diese beiden Ansätze sich tatsächlich ausschließen. Ähm, oder lassen sich auch in irgendeiner Weise verbinden oder äh, quasi parallel äh, fahren. <lacht> ich würde mal mit unserer eigenen Position äh, anfangen, bevor ich auf die Verbindungsfrage eingehe. Ähm, für uns ähm, stellt sich Wasserstoff schon so dar, dass... Es ähm, also primär gerade darum geht, äh, Deutschland als Wirtschaftsstandort zu sichern. Ähm, es geht darum, Profite zu sichern. Ähm, das ist, das ist, das ist Wasserstoff das ist jetzt der neue Brennstoff, äh, auf den wir in der Zukunft setzen können. Ähm, aber die Probleme, die damit einhergehen, werden ausgelagert. Und Deutschland und auch die EU setzen. Primär auf afrikanische Länder, was den Korn angeht. Und auch, wenn wir uns gehört haben, da sind auch Sachen wie Kanada oder äh, Portugal im Gespräch, der Hauptbestandteil soll aus afrikanischen Ländern importiert werden. Ähm, und hier werden extrem die Probleme, wie ich meinte, ausgelagert. Wir haben auch gehört, es geht da um verschiedene Länder. Es geht um Wasser, es geht um Flächennutzung, es geht um Energienutzung, es geht teilweise auch um Menschenrechte, wenn sich äh, wenn Aktivistinnen dagegen wehren wollen. Ähm, und ich fand es total gut, dass du vorhin schon so die Login-Effekte angesprochen hast, weil wir reden immer über deutsche Login-Effekte, aber dass diese Login-Effekte eben auch in afrikanischen Ländern, bei generellen Ländern des globalen Südens entstehen, ähm, da redet irgendwie niemand drüber. Ähm, und es wäre ja schön, wenn dann auch die äh, Länder im globalen Süden davon der Wertschöpfung profitieren würden. Ähm, das mag auch in vereinzelten Projekten so sein, aber im Großteil der Projekte ist es eben so, dass die primär äh, exportieren sollen und die Wertschöpfung in Deutschland stattfindet. Und da sagen wir ganz klar, dass wir als reiche diese und diese verhandelnd ökologischen und sozialen Folgen in den Ländern in Kauf nehmen, dass das, das ist klima muss. Und jetzt zum zweiten Kaffee der frage Wir verstehen natürlich die Haltung von NGOs, dass es für sie lohnt ist, sich für fairen Handel einzusetzen. Und natürlich kann fairer Handel die Welt auch, sag ich wenn es gut läuft, ein Stück weit besser machen. Ähm, und kann auch eventuell uns als Bewegung Handlungsspielräume ermöglichen, aber es ist dabei ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es eben nicht systematisch an den Ausbeutungsverhältnissen ändert in dem wir leben. Ähm, trotzdem äh, wollen wir mit NGOs uns austauschen, wir wollen trotzdem voneinander lernen, wir wollen auch solidarisch miteinander ähm, sein, weil unsere Richtung oder unsere Bewegung in eine ähnliche Richtung hier. Aber wir sagen auch trotzdem ganz klar, wir sind eine soziale Protestbewegung. Wir sitzen hier nicht mit Parteien an einem Verhandlungstisch. Wir können ganz klar gegen die aktuelle Politik argumentieren, die eben eine kapitalistische profitgetriebene ist. Wir setzen hier im Gegenteil eben auf Selbstorganisation, auf Solidarität untereinander. Wir wollen uns austauschen mit Basisbewegungen, mit antikolonialen Basisbewegungen. Und wirklich einen gemeinsamen Kampf führen für eine Welt, die eben ohne Ausbeutung klarkommt, die äh, ohne Ausbeutung von Menschen klarkommt, aber auch von der Natur klarkommt, die ohne koloniale Landnahme klarkommt und ohne Umweltzerstörungen vertreibt. Ja, vielen Dank. Ich habe eine letzte Frage, bevor ihr auch noch mal die Chance bekommt, was zu fragen. Und zwar noch äh, einmal: Wir haben immer wieder heute uns so von verschiedenen Seiten. Thema genähert. Aktuelle, ein aktueller Aufhänger für, ähm, für diese Wasserstofffrage ist ja eben der Ausbau der LNG-Terminals, der gerade entlang der Küsten geplant wird. Das sind ja jetzt mehrere von den quasi kurzfristigen schwimmenden Terminals schon äh, in, in Arbeit, aber auch die Standorte für die festen äh, werden jetzt vergeben. Ähm, immer eben mit dem Argument äh, der äh, Wasserstoff-Readiness, äh, die aber eben nicht näher ausdefiniert ist. Ähm, Daher äh, an euch alle jetzt rein im Grunde nochmal die Frage, ähm, wie geht ihr gerade damit um politisch? Ähm, wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld? Was wären eure äh, Forderungen und Positionen ähm, zu der Frage von äh, LNG-Terminals und äh, ihrer Wasserstoff, äh, ihrer möglichen Wasserstofffähigkeit? Ähm, ich würde einfach mal bei Andrea anfangen und äh, das Podium entlang. Wir kommunizieren einfach mal sehr klar, dass wir den Umfang der LNG-Terminals nicht nachvollziehen können, dass wir insbesondere die stationären Terminals ablehnen und dass H2R-Landers für LNG-Terminals einfach ein Mythos ist, sozusagen. Das ist einfach nicht der Fall. Und das heißt, einfach klar, Ablehnung und Demystifizierung ist da ein bisschen unsere Strategie. Wir thematisieren aber immer auch, und da sehen wir teilweise noch das größere Risiko als bei den Terminals selbst, dass es insbesondere nicht darum gehen kann, jetzt lange langfristige Verträge auch mit lng Exporteurinnen einzugehen, weil das ist das, wo tatsächlich glaube ich das große Lock-In-Potenzial hängt, während halt sonst im Zweifel ein Terminal auch einfach ungenutzt rumsteht. Sind es die Verträge, die uns dann wirklich quasi in die Pfade äh, einloggen und einsperren? Das heißt, das ist was, wo wir, glaube ich, auf jeden Fall wachsam sein müssen, wie diese Part LNG-Partnerschaften tatsächlich auch vertraglich hinterlegt sind. Ähm, und ansonsten ähm, wollen wir aber ähm, auch tatsächlich ähm, dazu beitragen, zu bestehen, wie müsste dann aber im Vergleich eine H2-Import-Infrastruktur aussehen? Was bestehen wir darunter und wann müssten wir damit anfangen? Das heißt, da arbeiten wir gerade dran, auch mit anderen NGOs uns zu positionieren, um dem was entgegensetzen zu können. Ne? Damit wir halt eben nicht immer in dieses lng Gas ist gleich Wasserstoff reinkommen, sondern erstmal die Diskussion wieder auseinander äh, entflechten sozusagen und dann quasi einen alternativen Vorschlag präsentieren können. Ähm, und das Gleiche gilt eben auch für das Thema H2-Partnerschaften, ähm, wo ich auch total interessiert werde. mich würde euch noch ein bisschen mehr dazu auszutauschen, wie wir da wirklich auch ähm, besser vorankommen können, weil da gibt es auch so ein bisschen diese Vermischung von die, die heutigen LNG-Partnern, sind die künftigen zwei 2 partner was ja nicht immer unbedingt. Äh, sinnvoll ist oder der Frage ist, oder zumindest nicht dieser Automatismus ist ja so ein bisschen zu körperlich. Vielen Dank. Danke ähm, schön. Genau, ich als, oder, ich als Organisation der Universität habe dazu jetzt keine Positionierung, ich kann es nicht erzählen. Vielleicht in meiner Erzählung, es deckt sich eigentlich äh, sehr viel mit dem, was Andrea gesagt hat, also Gefahren, äh, wer steckt hinter diesen Investments, äh, wie langlebend sind die, die wirklich mit der finanziellen Einspeisung, und vor allem, genau, es sind halt einfach lock äh, die uns da bevorstehen. Es ist ein Greenwashing, wenn äh, man sich vorstellen, wird es dann auch vom Gas auf einmal, wird so es grünes Gas geben. Ähm, genau, und in verschiedenen Sektoren sehen wir es ja, wie es auch schon angesprochen hat, Beispiel im dass das einfach schon gelöst wird, dieses H2Ready, dass äh, es dann grün wird. Was ich auch noch spannend finde, muss ich mich aber auch noch mehr informieren, ist, wir äh, haben wir diese Wasserstoffleiter vorhin gesehen, mit den verschiedenen Sektoren, wo äh, Wasserstoff also der Tiefluss ist, wo es aber halt ähm, auch nicht benutzt werden sollte. Und was ich mir so ein bisschen frage, ist, wenn es eingespeist wird, woher halt wissen wir dann, wo dieser Wasserstoff eigentlich hingeht und wo dann Einfluss hat und wo nicht. Ähm, genau, weil letztendlich werden es dann ja nicht mehr die spezifische Industrie sein, die Wasserstoff bekommen, sondern es wird einfach überall verteilt und wir können gar nicht mehr einschätzen, wo dieser Wasserstoff eigentlich landen wird. Das wäre meine Perspektive. Ähm, für uns ist diese h 2 building das eigentlich eine Unterstreichung der drei Hauptpunkte, die ich vorhin genannt habe, und zwar, dass. Die H2-Radiness genutzt wird, um Energieterminals zu legitimieren, dass es dazu genutzt wird, weiterhin in der kapitalistischen und technikgläubigen Energielogik zu bleiben und dass es ist, äh, auch weiterhin äh, rechtfertigt, neokoloniale äh, Ausbeutung voranzutreiben. Ähm, und dass das auch so unsicher ist mit dieser H2-Radiness und wir trotzdem die ganze Zeit darüber reden, zeigt für uns eigentlich nur die Absurdität eigentlich der Debatte und mit welchen Fast schon verzweifelt, wenn PolitikerInnen eigentlich versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Und es ist immer noch nur darum geht, den Wirtschaftsstandard zu sichern, statt, wie ich schon gesagt habe, sich wirklich mal grundlegende Gedanken zu machen, wie transformieren wir unsere Gesellschaft, dass wir eben nicht von Krise in Krise rutschen. Denn was wir jetzt gerade wieder erleben mit der Gaskrankheit, mit den Debatten über Wasserstoff, das ist einfach ein Resultat aus unserem Wirtschaftssystem, was. Ähm, wie gesagt, wenn diese in diese multiple Krisen führt. Und da müssen wir uns jetzt als Gesamtgesellschaft eigentlich überlegen, wie kommen wir langfristig, und zwar nicht nur aus dieser Krise raus, sondern eigentlich aus diesem total krisenhaften, kaputten System raus. Ähm, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen, weil ich viel gesagt wurde, vielleicht eine, äh, eine Zahl, die ich auch noch interessant finde, also vor allem, wenn es geht, um grünes Gas, ähm, das auch nochmal kritisch zu durchleuchten. Was heißt es eigentlich? Und wenn man mal den aktuellen Erdgasverbrauch, das ist so bei knapp 1000 Terawattstunden jährlich in Deutschland, gegenüberstellt zu dem, was 2030 an grünem Wasserstoff in Deutschland genutzt werden soll, das sind so 11 bis 14 Terawattstunden, dann sieht man, dass es so verschwindend gering ist. Und selbst wenn das alles quasi beigemischt werden würde ins Gasnetz, dann wäre die Beimischung 1,5 Prozent, und das wird jetzt nicht passieren, weil es gibt nach dem Ziel zu verbreiten, es zeigt nochmal. Ähm, dass das auf jeden Fall eine, eine, eine, eine Legitimierungs- und Diskursstrategie auch ist, von, äh, von Gasunternehmen die sich als grün zu, zu, zu, zu bezeichnen, ähm, aber dass das ähm, wirklich verschwindende Anteile dann wirklich auch äh, in nächster Zeit auch davon wirklich ähm, grünes Gas sein werden. Und, so. und ich glaube, das nochmal so aufzuzeigen, demystifizieren, so, dass das finde ich auch nicht. Ja, vielen Dank. Aber ich, ähm wir sind quasi an der Zeit am Ende, aber ähm, ein paar Minuten äh, würde ich, glaube ich, wenn ihr nicht alle schon äh, einen ganz großen Fragen habt, ähm, sofort auszulassen. waren äh, würde ich äh, uns noch nehmen, ähm, um eben auch nochmal äh, ein paar Fragen, die ihr vielleicht äh, aus der Runde habt, und ähm, Anmerkungen eine zu Anmerkung aufzuhören. Ähm, ihr wart ja schon auch, viele von euch also anscheinend sehr tief in der Diskussion drin, wie man bei Fragen äh, und Kommentaren finden entnehmen konnte, ähm, ja, zu nennen. Ich würde das Mikro dann tatsächlich mal so wirklich durchzureißen, so, weil es kommt nicht Ja, ja genau. Wenn ich bin von Gas wechseln und wir machen so ein bisschen die Verbrauchseite von Gas, weil wir glaube ich schon gehört haben, dass wir das Gas irgendwie nicht importieren sollten und selber jetzt schon kriegen wahrscheinlich nicht im ausreichenden Maß hin. Was mich interessiert, wenn du das vorhin schon angesprochen, dass der Gasverbrauch <lacht> Beim Gebäude- und Wärmesektor eben schwer zu vermeiden ist. Und natürlich haben wir irgendwie, sag ich mal, die politische Lösung schon angesprochen, dass wir im Industriesektor machen müssen, dass wir Konzerne enteignen sollten und da irgendwie auch vielleicht viel einfach in die Industrie eingreifen könnten. Und da haben wir irgendwie ordnungspolitische Mittel und da ist klar, wer verantwortlich ist. Und da ist irgendwie klar, wie wir als Klimagerechtigkeit belegen darüber kommunizieren sollten. Das macht der ja zum Beispiel auch schon was viel. Aber was Sprechen wir denn an, wenn wir einfach Millionen Haushalte in Deutschland haben, die vielleicht ihre Gasheizung nicht selber benutzen, aber für die eine Umstellung in der Art, wie geheizt wird, auf jeden Fall ein finanzieller, extrem finanzieller Schaden bedeuten würde und wo die, sage ich mal, selber nicht so den Mehrgegönn haben? Und wie kriegen wir das hin, dass wir da keine individuellen und was machen? Das ist einfach Frage. die Frage, wie reden wir darüber, dass wir eine sehr dezentrale Lage machen, Wende irgendwie durchziehen müssen, die sehr teuer wird? und die für viele Menschen eine Veränderung bedeutet, die notwendig ist, aber irgendwie nur aus Solidarität mit jemandem sehr weit weg passiert. Vielen Dank. Um, fühlen sich Menschen für dich berufen? Um, oder hattest du speziell an eine Person gedacht? Was du Dann beginnt jetzt der Wettbewerb der Ideen. Um. Ich kann ja mal vielleicht... So, ich das, da waren mehrere Ebenen irgendwie drin. Ne? Also ich bin jetzt keine Expertin für Wärmewende tatsächlich. Und ich glaube, die Frage der sozialverträglichen Wärmewende wäre mal der eigene Veranstaltung, Ich verstand, er macht auch was dazu. Deswegen glaube ich, wird es dann da noch nochmal eine, eine große Rolle spielen. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Erstens natürlich tatsächlich von den Investitionen, die die, die Haushalte ähm, leisten müssen. Wir haben die ganze Miete im Thematik die noch ungelöst ist. Das ganze Thema äh, Kaltmieten, Warmmieten und so weiter und so fort. Äh, aber ich glaube, da wird auch einiges gerade entwickelt und es gibt auch einiges an Förderprogrammen. Das löst das Problem wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent und wir haben auch immer noch das Fachkräfteproblem und, und, und. Trotzdem ist es ein Bereich, wo wir eigentlich andere technologische Lösungen haben, die deutlich effizienter sind. Ähm, und äh, deswegen kommt Wasserstoff halt einfach für den Gebäude und im Haushaltsbereich nicht in Frage, weil das, das quasi Ineffizienteste ist, was du machen kannst. Und das heißt, am Anfang der Kette stehen halt noch mehr erneuerbare Anlagen, die du eigentlich dafür bräuchtest. Und dann kommen wir noch mehr an diese ganzen Gerechtigkeitsfragen, die wir gerade diskutiert haben. Ja. Ja. Ja. Ich möchte es auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, dass wir echt aufpassen müssen, nicht in diese die Lösungen zu fallen. Aber das ist das, was gerade ganz extrem passiert ist. Also man gibt jetzt schon ich weiß nicht, bei Instagram und bei Twitter so einen Hinweis, man sollte jetzt noch fünf statt sieben Minuten duschen, wie viel Energie man damit einsparen würde. Das ist absurd. Also, natürlich sind wir immer für. Energie sparen, das ist überhaupt keiner nicht die Frage. Ne? Ähm, aber darüber zu, zu reden, dass ähm, BürgerInnen nicht mehr duschen sollen oder nicht mehr heizen sollen, während in anderen Industriezweigen einfach so Unmengen an Energie verschwendet wird, da fallen mir schon keine Worte ein, mehr zu ein. Ähm, ich kann mich dann nur anschließen, was du gesagt hast, wir brauchen ähm, die, die Lösungen vor Ort, wir brauchen äh, eine Wärmewende und dafür brauchen wir aber Geld. Und, Anstatt jetzt ja, Milliarden in äh, fossile Infrastruktur zu investieren, könnte man halt auch Milliarden in eine Wärmewende investieren, in erneuerbare Energien. Ähm, aber das passiert aktuell einfach viel ein zu wenig. Seit Gibt es noch, äh, ja, gibt's noch äh, Meldungen? Ja, Ja, ich, äh, mit dieser Grundsatzfrage, ähm, Wasserstoff ja oder nein, tatsächlich ziemlich deutlich auf der, auf der Seite von Andrea. Ich glaube tatsächlich, dass, dann haben wir ein bisschen hart gesagt, wer sich dieser Wasserstoff, äh, der Ersatz der fossilen Moleküle durch erneuerbaren Wasserstoff, wer, wer das stoppt, macht jetzt betreffend lässt sich das Geschäft der fossilen Industrie. Die Alternative zu grünen Wasserstoff ist nicht die Growth, die realische Alternative ist die weitere Verbrennung von Öl und Gas. Und äh, die ist eine historische Notwendigkeit. Die, die materielle Transition eines des molekularen Teils der Energieversorgung. Wir haben die Stromversorgung wir haben die molekülverbundene Energieversorgung. Diese molekülgebundene Energieversorgung der Grundlage von Wasserstoff zu organisieren. Das ist sozusagen der Prozess, der, der notwendig ist. Und dem quasi sich zu verweigern, den muss man gestalten. Ja? Das ist absolut richtig, aber den aufhalten zu wollen, der betreibt das Geschäft der alten, der alten in der, äh, Industrie. Letztendlich. Die Welt wird nicht auf Energie verzichten. Ich halte das für philosophisch. Und äh, insofern fällt es wirklich für, für irregeleitet und der Verweis auf das, Utopische, bessere, das, was jetzt möglich ist, um den Übergang zu einer coolen Wasserstoffwirtschaft ähm, auskreuzen zu wollen. Ich halte das für wirklich weggeleitet. <lacht> das ist doch die Überleitung für Schlussworte aus dem Podium. Ich äh, sehe schon da Das ist doch die Überleitung für Schlussworte vom Podium. Ähm, magst du anfangen und dann würde ich äh, mal die Runde machen. Jetzt habe ich mir kein Schlusswort überlegt, aber ich wollte darauf schon einmal ergänzen, dass ich diese Haltung problematisch finde, weil aktuell liegt die Bundesregierung daran, dass wir 2030 ein Viertel unseres Wasserstoffs mit grünem Wasserstoff bedienen können. Das heißt, drei Viertel sind eben nicht grün. So, und wenn wir uns dann angucken, das waren ja eigentlich schon so Klimaziele erreichen wollen, dann passt das rein rechnerisch nicht zusammen. Das war jetzt nicht mein Schlusswort, aber vielleicht bleibt das auch einfach mein Schlusswort. Ist uns auch ein kleines Statement. wir ähm, weitermachen? Ähm, ich habe das vielleicht auch für ein gutes Schlusswort, aber ich will einfach dann auch nochmal reagieren. Und dann ist es das Schlusswort. Ähm, genau, also ähm, ich glaube auch, dass der ähm, Wasserstoff, globale Wasserstoffmarkt, der wird entstehen. Ich das, das ist, glaube, da wird kein Weg dran vorbei. Ähm, und, ähm, Gleichzeitig glaube ich, das es sehr wichtig, äh, gerade eben die Risiken aufzuzeigen, die rechtkeitsfreundlich verbunden sind. Und ich glaube, das, was wir auch schon, was Andrea auch immer eingebracht hatte, äh, es geht euch darum, zuerst elektrifizieren, was elektrifiziert werden kann, auf die inländische Erzeugung zurückzugreifen, äh, Importe innerhalb von Europa, auch gerade aus dem Süden, Norden, vielleicht zu organisieren und so weiter. Ähm, bevor dann auf mega Projekte, die dann ähm, zwar riesige Mengen vielleicht produzieren können, aber unter sehr sozial-ökologisch schädlichen Dingen und im globalen Süden zurückgegriffen wird. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, da, da ist einfach gerade auch ein bisschen die Frage, wie, wie geht man vielleicht auch, vielleicht dann noch eine politische Diskursinterventionsfrage, aber wie, was will man gerade in der Debatte auch bewirken? Und mein Eindruck ist, dass lang in den letzten ein, zwei Jahre eigentlich diese soziale Dimension nicht stattgefunden hat. Das war also eine sehr techno-ökonomische Debatte. Deswegen, glaube ich, finde ich so auch so Diskursinterventionen, die eben auch nochmal diese neokoloniale Dimension aufzeigen, gerade auch einfach sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass irgendwie unbedingt entgegenstehen gegen realpolitischen Ansatz, aber ich glaube, beides also hat seine Berechtigung gerade. Ich glaube, es ist ein gutes Genau ich, ich muss nur sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, wie Wasserstoff genau, gerade geheilt wird und letztendlich produziert ist, aber die gleichen ausbeuterischen Verhältnisse wie auch andere Energieträger. Und genau, da auch das Kursinterazion, wir müssen auf ja jeden darauf hinweisen. Und es darf halt nicht als eins zu eins Alternative zu anderen Energieträgern gesehen werden, sondern es muss definitiv mit anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Degrowth, Energieeffizienz und sowas ein ähm, um denen zumindest ein bisschen entgegenzuwirken und inwiefern es aber wirklich eine Übergangslösung zum alternativen äh, Gesellschaftssystem auch sein kann, ist, glaube ich, noch so eine Frage, solange sich diese Wasserstoffwirtschaft auch einfach in diesem System noch befindet. Äh, dass ich mir sonst auch eine Frage stellen. Okay. Ähm, ja, vielleicht auch noch das aufgreifend. Ich stimme auch nicht eins zu eins mit Jörgsen. <lacht> das ist auch, glaube ich, bewusst beschissen. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, ich denke, wir, wir werden Wasserstoff brauchen, um Klimaneutralität zu erreichen. Ähm, ich kenne auch ehrlich gesagt kein Szenario, das ohne Wasserstoff auskommt. Sogar die Szenarien, die sehr stark auf die Effizienz setzen oder auch das Uber szenario das auch von sehr starken Wirtschafts-, äh, Rückgang des Wirtschaftswachstums ausgeht. Ähm, da ist überall Wasserstoff drin, also es, mir sind keine Szenarien bekannt. Ohne Wasserstoff. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Umfang äh, und wo produzieren wir das, quasi zu welchen Bedingungen und das ist das, wo ich total gern äh, daran weiterdenken möchte und auch immer für, für Austausch bereitstehe. Ja, vielen Dank euch für die Diskussion, äh, vielen Dank euch für den Vortrag, äh, fürs Zuhören und äh, Mitdiskutieren. Äh, ich fand es heute sehr produktiv. Ähm, danke auch nochmal an Kollegen Kai, der sich äh, die ganze Zeit um die Technik gekümmert hat. Ähm, genau, abschließend nochmal der Verweis darauf: äh, unsere Publikation, dazu ist äh, liegt hier vorne aus. Nehmt euch gerne äh, auch eine Handkollektion mit, wenn ihr noch Menschen kennt, äh, die das auch interessieren könnt. Ihr findet das Ganze auch äh, online auf unserer Website. Ähm, genau, als Konzertwerk finanzieren wir uns auch durch Spenden. Wir freuen uns natürlich grundsätzlich, wenn ihr unsere Arbeit äh, auch so unterstützen Mögt, findet ihr auch äh, online. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute und äh, ich glaube das Thema bleibt spannend. Wir werden äh, in den nächsten Monaten noch eine ganze Menge äh, zu Wasserstoff, Erdgas und all diesen nicht nur chemischen, sondern auch politischen Verbindungen hören. Ähm, danke und äh, habt einen schönen und äh, nicht äh, zu hitzegequälten Feierabend.